Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 359. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Meister der Sprichwörter, der Herr Marvin. Gute, hallo und grüß miteinander. <lacht> <lacht> wow, was ist mit, dir mit mir los? Ey. Ich weiß auch nicht, was war gerade eben in deinem Essen? Ich weiß nicht, also ganz, ganz merkwürdige Dinge. Ja, ja das ist äh, sehr merkwürdig. Dann haben wir außerdem mit dabei den Meister der Öko-Tipps, den Herrn Dennis. Ja, servus, hallo. Und eigentlich war die Hoffnung, dass wir hier auch noch das Orakel Basti mit dabei haben, aber der ist leider noch anderweitig zugegen, wird aber vielleicht des späteren noch vorbeischauen und vielleicht kriegen wir auch noch den ein oder anderen Gast heute in die Leitung. Mal sehen, mal sehen. Wir haben heute wieder ein volles, volles, volles Programm und wollen einiges an Spielen besprechen und natürlich auch diese ganze Bastost-Transfer-Thematik. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir auch direkt zum Anfang der noch sehr jungfräulichen oder sehr jungen Saison noch Danke sagen. Und zwar Danke an all diejenigen, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen mit Feedback, mit Kommentaren, mit Spenden. Wir sind ein rein spendenbasiertes Medium. Wir haben keine Sponsoren, sondern wir versuchen uns rein dadurch zu finanzieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns hier Monat für Monat gibt. Und da helfen auch schon kleine Beträge. Unseren so Euro im Monat hilft uns enorm, tut euch aber nicht weh. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen und euch auch etwas zurückgeben. Wir haben nämlich von der Agentur, die das Eintracht-Saisonbuch der Saison 2018, 2019 mit dem Titel Ein Jahr zum Verlieben für die Eintracht produziert hat, zwei Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen und die möchten wir verlosen an all unsere Hörer oder unter all unseren Hörern, so ist korrekt. Und wie ihr das oder an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Also es lohnt sich und hier den ganzen, den ganzen Spaß bis zum Ende durchzuhören. Erstens macht es euch glücklich und zweitens könnt ihr am Ende vielleicht noch was gewinnen. So. Ordentlicher Cliffhanger, würde ich sagen. Ordentlicher <lacht> <lacht> korrekt. Cliffhanger, damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Thema der Transfers. Und da steht ganz oben auf der Liste der Herr Dost. Ich mache jetzt hier keine Referenzen auf äh, Titel von Das Bo aus dem Jahre 2000. Das, äh, handelt, da handele ich mir nur wieder Ärger mit ein, wenn ich sowas mache. Äh, das war so dein 40. Geburtstag, naja. Ne? <lacht> Bitte. <lacht> ah, schön. Die Verbindung ist so schlecht. Ja ja, genau. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, jetzt hier nicht rausreden wollen nicht rausreden wollen. So, ähm, genau, der Herr Dost steht da auf dieser Transferliste und es sah auch irgendwie alles schon ganz gut aus. Auch heutigen Artikeln in einschlägigen äh, Fußballmedien konnte man entnehmen, dass da jetzt so ein bisschen Sand ins Getriebe reingekommen ist, weil der Spieler hatte angekündigt, er hat sich darauf verständigt, er möchte zur Eintracht wechseln. Über seinen Berater hat er das seinem aktuellen, Verein Sporting mitteilen lassen. Man hat Die beiden Vereine haben sich wohl auch auf eine Ablösesumme so rund irgendwie 8, 9 Millionen irgendwie geeinigt. Und jetzt heißt es angeblich, äh, dass da jetzt nochmal irgendwie Nachforderungen des Spielers oder des Beraters gestellt wurden, was das Ganze jetzt so ein bisschen vor uns zur Hängepartie macht, weil wir hätten bis, ich glaube, morgen 18 Uhr noch die Chance, Spieler für das Spiel am Donnerstag nachzunominieren. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung. Ja, also... Schon eine du, Situation, ja. ja. Du hast ja gut zusammengefasst. Ich muss sagen, ich finde das alles relativ ach, nervig. Also nervig insofern, als dass ich, ich das Gefühl habe, dass erneut ein Berater das Ganze, wie soll ich sagen, das Ganze ein Stück weit torpediert. Also wir haben ja in der letzten Zeit auch relativ regelmäßig festgestellt, dass ähm, viele Berater möglichst viel an Transfers mitverdienen, auch wenn wenn ihr, ja wie soll ich sagen, ihr Verdienst ungefähr so ist, wie wenn in Frankfurt-Makler ein Frankfurt -Makler einfach die Tür aufschließt und ähm, irgendwie Leuten mit, einem, mit einer Sekunde irgendwie eine Wohnung zeigt und dann irgendwie 10% des Salärs, beziehungsweise der, der Summe dann dafür haben möchte. Mhm. So ist es ja bei vielen auch, gerade wenn gute Spieler transferiert werden sollen. Ich glaube, hier geht es um reine Bereicherungsabsichten des Beraters. Ich glaube aber auch trotzdem, dass das alles viel zu hoch gekocht wird. Ich, ja, natürlich ist es jetzt ein Stocken geraten, weil jetzt hier einer mal einen Micky macht, aber Verein und äh, die beiden Vereine haben sich ja soweit schon geeinigt, es hängt da nur noch an dem Berater und ich glaube, da müssen wir auf Zeit spielen und wenn, äh, wenn er merkt, okay, jetzt kann ich ihn gar nicht veräußern. Ey, im Zweifel warten wir halt bis 30. oder bis 31. beziehungsweise bis zum Ende des Transferfensters und wenn er dann denkt, scheiße, ich bekomme meinen Spieler nicht los, weil jeder hat sich geeinigt, bis auf die Tatsache, dass das ähm, dass das mein Deal irgendwie noch behindert, dann wird er auch einknicken. Es ist ärgerlich, weil wir hätten ihn ganz gerne früher haben ja. wollen und das wäre natürlich sinnvoll gewesen, weil auch Rassing wird schwierig, wir werden nachher noch über aus straßburg ausführlich sprechen. Ist halt mega kacke. Ich glaube aber, dass ähm, Bobic das Heft des Handelns hier auf jeden Fall in der Hand hat und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen Vertrauen haben. Es wird ein bisschen noch zu hoch gekocht und ähm, ja. es nervt halt. Es also nerv ich bin an der Stelle dahingehend auch so ein Stück weit entspannt, weil ich mir und das habe ich heute, als ich über dieses Thema intensiv nachgedacht habe und mal so überlegt habe, wie ich da jetzt gerade mit dem, mit dieser Information umgehe, vor ein paar Jahren hätte mich das Ding noch irgendwie total nervös gemacht. Aber ich bin an der Stelle so weitgehend entspannt, ähm, ja. dass ich davon ausgehe oder mir sehr sicher bin, wie du schon sagst, dass Bobic und alle, die da am Agieren sind, das Heft des Handelns in der Hand haben und dass dieser Transfer stattfinden wird. Also da mache ich ja. mir überhaupt keine Gedanken drum. Das Einzige ist halt jetzt wirklich nur dieser, dieser wow. Zeitpunkt und eben eine Möglichkeit, die uns einfach helfen würde in diesem Spiel am Donnerstag. Das ist so das, was da was mich jetzt ärgert. Also, aber ich habe jetzt keinerlei Nervosität, dass das Ding jetzt irgendwie in Gänze den Bach runtergehen könnte. Es nervt mich aber schon. Äh, also ich muss wirklich sagen, mich nervt schon massiv, weil nach den Aussagen, die ja so kamen, geht es ja ja um... Pro Saison 500.000 Euro, die wohl der Berater haben will von Sporting eigentlich dann, äh, die er wohl bekommt, wenn, er, wenn der Spieler bei Sporting spielt. Die würde er jetzt folglich nicht mehr bekommen, heißt eine Million Differenz und Sporting hat ja im Endeffekt, warum, ich hatte so ein bisschen auch äh, gelesen gehabt, dass ja äh, Sporting eigentlich den Transfer auch nur macht, um eben ein paar ja, Euro zu verdienen, äh, in Anführungszeichen Nottransfer, äh, 9 Millionen angeblich waren ja mal 20 Millionen im, im, äh, im Gespräch. Da das noch. Also Leute, wa, wa, was habt ihr geraucht? Krasses, äh, Krasse Nummer. Ja. ich schon finde ich schon heftig. Jetzt ist es natürlich für mich an der Stelle ein bisschen nervig, weil es wahrscheinlich drauf rauswerfen wird, wenn wir den Spieler haben wollen, werden wir wohl auch diese Gebühr dann entrichten, einfach um das Ding jetzt auch mal zum Laufen zu bringen. Gehe ich zumindest von aus, weil ähm, wir haben natürlich hier auch einen Spieler, Wahrscheinlich wären wir bei Bastost nicht äh, gelandet, wenn unsere erste, zweite, dritte Option gezogen hat. Jetzt ist es langsam doch so, dass man sagen muss, okay, du willst den Spieler haben, sollst dann wirklich in Zeiten, wo äh, 500.000 Euro so ungefähr äh, gar nichts sind, äh, sollst dann wirklich an so einer Summe scheitern. Und anscheinend scheint ja Sporting relativ strikt mit der, mit der ganzen Situation umzugehen, sowieso mit dem Berater ein bisschen Trouble zu haben. Also schwierig. Ärgert mich einfach, also dieselben Gründe natürlich, wie ihr sagt, es geht nicht voran und ich hätte jetzt gerne den Spieler jetzt schon gehabt. Auf der anderen Seite, es ärgert mich auch, weil wieder so eine Machtposition ausgespielt wird, auch wir natürlich jetzt hier in der Situation sind, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir einfach dann also einen Kompromiss eingehen und sagen, komm Scheiß drauf und legen wir eben nochmal oder machen halbe, halbe oder und sagen, ist. Dann machst du dann vielleicht irgendwie halbe, halbe. Aber ähm, mich hat gerade so ein bisschen deine Aussage irritiert, dass du sagst, ähm, dass unsere ersten Transfers nicht gezündet haben und wir deswegen am Ende jetzt bei Bas Dost gelandet sind. Das würde ich jetzt so interpretieren, dass er für dich jetzt keine wirkliche Weiter, ja, wie soll ich sagen, die, keine Weiterentwicklung für den Kader in dem Sinne für diese Saison ist, oder? Das, das, das Dann, dann kam es ein bisschen blöd rüber. Ich denke, es ist definitiv von den Auswahl an Spielern, die äh, wir hatten oder die wahrscheinlich auf dem Zettel der Verantwortlichen standen, was Dost nicht an oberster Priorität stand, sondern im Endeffekt da ein bisschen weiter hinten. Du hast wahrscheinlich jetzt abgearbeitet. Wir haben ja damals auch schon drüber gesprochen, welche Positionen müssen abgearbeitet werden. Hatten ja dann im Endeffekt Hinterecke, hatten äh, Trab und so weiter. Haben natürlich wahrscheinlich auch währenddessen äh, nach einem Stürmer hoffentlich intensiv gesucht und werden da auch schon den einen oder anderen abgeklopft haben. Jetzt finde ich, Bastost ist jemand, der zwar ins Profil passen kann, wenn er wirklich an seine Leistungen äh, anknüpfen könnte, die er zeitweise gezeigt hat. Aber wir erinnern uns an die Zeit in Wolfsburg, was nicht wirklich äh, super erfolgreich... Also zumindest, ich, ich habe ihn nicht mehr in Erinnerung als der absolute Oberknipser. Äh, und wenn du jetzt siehst, er soll ja als Ersatz für einen Haller, vom Spielertypen her, schwierig äh, Jovic... Bastost Dost, auch vom Vergleich her schwierig, ist einfach ein ganz anderer Spielertyp und da muss man einfach gucken, wenn er natürlich seine Tore macht, sind wir alle zufrieden. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass da hat mich auch die Aussage ein bisschen gewundert, was gesagt wurde, Bastost ist doch perfekt, der passt super zum Revic dazu. Jetzt müssen wir ja gucken, bleibt Drewicz überhaupt? Was ist, wenn der dann auch noch im Endeffekt eventuell verkauft wird? Wie machst du es dann? Also das, der Transfer, der wirkt so ein bisschen. Ich versuche den jetzt hier in, den, in das System einzugliedern. Ob das dann am Ende was wird und dass das jetzt der Heilsbringer ist, das glaube ich nicht. Ich denke aber, es ist ein ordentlicher Spieler, der auf jeden Fall unseren Kader bereichern wird. Also hier, sind, hier hast du verschiedene Punkte angesprochen, die ich jetzt nach und nach ein bisschen abarbeiten also mal. Also kannst gerne, du mir gern, gerne, gerne dann gleich nochmal helfen. Ähm, Zunächst will ich ein bisschen ein Stück weit dagegenhalten, dass ich nämlich schon denke, dass äh, Bastost in Wolfsburg durchaus erfolgreich auch war, der hat natürlich nicht, und da gebe ich dir vollkommen recht, die Torquote, die er dann in Portugal hatte, in der Liga, die natürlich vielleicht nicht dem deutschen Niveau entspricht, wobei wir können das deutsche Niveau auch hier natürlich ja in Frage stellen, ja. äh, auch viele, viele Topspieler, die nicht mehr ähm, nach, äh, nach Deutschland gehen, also wenn ich mir anschaue, wie weit ähm, Bayern sich mittlerweile mit merkwürdigen Laien bemüht, um Topspieler hierher zu holen, aber man darf nicht vergessen, dass Bastos immerhin in 117 Spielen 48 Tore, ja, das habe ich jetzt gerade bei Transfermarkt nachgeguckt, äh, äh, für den VW Wolfsburg gemacht hat, aber das ist jetzt keine schlechte Quote. Ja, ja, ja, also ähm, ja, die ist nicht so gut wie bei Lissabon, wo das krank ist, ja wenn du in 127 Spielen 93 Tore machst und danach kommen noch ein paar äh, nicht zu vernachlässigende Vorlagen. Also das ist schon ein super Stürmer und ich denke, wir müssen echt zufrieden sein, dass wir jemanden von diesem Niveau überhaupt bekommen. Gleichwohl gebe ich dir vollkommen recht, dass er nicht der allererste Transfer, der in der Premier-Transfer ist, ähm, den die Eintracht, glaube ich, auf dem Schirm hatte. Ich gehe sehr wohl davon aus, und das haben wir auch über, äh, unter anderem bei Fußball 2000 auch angesprochen, wo wir genau diese Thematik auch mal angegangen sind, wo auch dann, natürlich, das wird nicht der Stimme 1 gewesen sein. Das war nicht die 1A-Lösung, aber er war auf dem Markt. Er war ja schon früher auf dem Markt, ich glaube genau. schon vor einem Monat, vor zwei Monaten, vor zwei, drei, gab, drei, ja, ja gab es Lose, die Überlegung, Barstos vielleicht an den Main zu lotsen. Und da muss ich sagen, das ist trotzdem noch eine super Nummer und der wird uns, da bin ich hundertprozentig sicher, sofort verstärken, weil ja. er diesen yeah. Torriecher hat. Wenn er fit ist, hat er einen mega geilen Torriecher und allein deswegen ist es eine richtig, richtig gute Nummer, dass es kein Balotelli ist. Ja, dass er aber auch weniger Gefahrenquellen hat als ein Balotelli. Ja und insofern, für mich eine gute Nummer und ich muss aber auch zum Teil auch meine eigene Aussage hier, weil natürlich ich der aktuellen Informationslage auch natürlich irgendwie, sag ich mal, nicht anheimfalle, aber natürlich äh, geschuldet bin, muss ich auch äh, meine Aussage von vorhin ein wenig revidieren, denn ich habe eben gerade ein, ähm, nebenbei als du gesprochen hast, habe ich noch ein anderes Interview gelesen mit der, Sch der Spieleragentur, die die Aussagen äh, von Sporting, dass nur der Berater hier ähm, Geld machen will, dass sie es so ein bisschen äh, beiseite Geschoben haben und gesagt haben, also, das ist ja sind merkwürdige Aussagen. Ich merke, hier gibt es gewisse Verschiebungen, aber und die, da muss ich ganz klar sagen, die haben nichts mit der Eintracht per se zu tun. Ich glaube, wenn die jetzt mal ein paar Tage jetzt noch mal ein bisschen miteinander reden, kann das ganz schnell gehen. Ähm, ich kann, weiß nicht genau, inwiefern Sporting da überhaupt auch seriös agiert, das kann ich gerade gar nicht sagen. Das Letzte, was wir so mitbekommen haben, war ja auch die Tatsache, dass die auch Spieler verkaufen wollten, weil ähm, die, die jetzt auch nicht komplett auf Rosen, auf finanziellen Rosen gepettet sind. Insofern halten wir da die Bälle flach. Also hier steht ja, ich lese ich zitiere es mal ganz kurz. Ja, der Club gern. hat uns im äh, Juli mitgeteilt, das ist jetzt von der Beratagentur, der äh, Club hat uns im Juli mitgeteilt, dass Bass aus finanziellen Gründen verkauft werden muss, dass Sporting sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann. Die Vereinsführung erklärte unmissverständlich, es werde kein Platz mehr für Bass im Team gemacht. Ähm, er werde nicht mehr spielen und müsse gehen. So, das sind natürlich Äußerungen, die das Ganze natürlich auf ein anderes ja, Feld tiefen. Ja, ja. Ja. Insofern... Wir, wir merken, es gibt verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, womit wir uns äh, ganz klar festhalten können oder woran wir uns festhalten können, ist die Tatsache, dass die Eintracht gut agiert, dass Bobic das Heft des Handelns auf jeden Fall nicht aus der Hand gegeben hat und der wird das Ding noch eintüten. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber zumindest dann, wenn es vielleicht gegen Leipzig geht, weil das ist ja dann auch noch ein knackiger ja, Gegner. Da kommen wir auch noch ja. dazu. Ich möchte noch und einmal, einmal kurz, ganz kurz, ja, ja, ich weiß, sorry, und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Ähm, oh, vielleicht, <lacht> vielleicht willst du da gerade einhaken, äh, René dann machst du das sofort. Ich will nur mal ganz kurz dazu sagen, Dennis, du hast ja gemeint, das wäre eventuell ein Allerersatz. Es ist ein anderer Spielertyp. Ja, das war der Punkt, da wollte ich auch hin. Genau. Dann bitte. Ja, ich finde immer diesen Vergleich mit irgendwie vorangegangenen Spielern, Haler, Jovic und so weiter, mhm. ich finde es immer schwierig zu sagen, der Spieler, der da jetzt kommt, soll den, der vorher da war, eins zu 1 ersetzen. Nein, das geht nicht. Das wird niemals funktionieren, sondern wir haben die Situation, wir hatten vorher ein System, da haben diese beiden Spieler reingepasst. Die sind gegangen, das heißt, wir haben erstmal per se auf dieser Position eine Lücke. Wir haben in diesem Jahr ein vielleicht etwas anderes Konzept mit einem leicht anderen System und dann musst du gucken, wie du diese Lücke stopfst. Das heißt aber nicht, dass dieser Spieler, der da kommt, genauso ausgelegt sein muss, wie der davor da war, sondern der muss halt einfach nur diese Lücke in diesem System stopfen und wenn das System in diesem Jahr direkt, ja. jetzt sagt, wir brauchen da vorne einen, der jetzt nicht, und das ist der einzige Manko, den ich an dem Spieler Bastos sehe, äh, in dreieinhalb Sekunden übers ganze Feld sprintet, weil Geschwindigkeit sehe ich bei ihm jetzt nicht in dem als den großen Pluspunkt. Aber wir brauchen einen, der neben einem Rebic und neben einem, was weiß ich, wen sonst noch so, mhm. da vorne halt einfach steht, Spieler auf sich zieht und im Zweifelsfall in der Lage ist, aus den unmöglichsten Situationen diesen Ball in das Netz zu machen, dann ist er da eine extrem gute Wahl dafür. Ja, ja. hast du völlig recht gebe ich dir vollkommen recht, er ist genau derjenige, der in der Mitte dasteht, während die anderen halt die voll angeben. Wir haben ja beim Spiel gegen Hoffenheim, darüber können wir natürlich jetzt auch, wollen wir gleich darüber sprechen. Ich denke, da machen wir ganz gut den, den Zwift. Ist es okay für euch? Ja, gerne. Alles klar. Wir haben ja beim Spiel, beim äußerst erfolgreichen Spiel gegen Hoffenheim gemerkt, wie gut die Angriffsbemühungen waren, aber in einem Punkt gescheitert sind, und zwar in der Verwertung. Ja, also und das war boah, ja, sowas was. das vielleicht. ist ja genau der Kern. Das hat ja trotzdem super funktioniert. Meine Güte, ich muss echt mal sagen, dass die Eintracht so gut äh, aus dem Hafer kommt beim ersten Bundesligaspiel, hängt vielleicht ein Stück weit auch damit zusammen, dass sie bislang ähm, fünf Pflichtspiele hatten, übrigens alle gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen. Das ist auch in der Saison 2019, 2020 schon mal eine richtig geile Angelegenheit. Ja. Das man, fühlt man sich kaum vor Augen. Aber das das sind wichtige Dinge. Und ähm, in Hoffenheim, gegen, Ho gegen Hoffenheim, haben wir gemerkt, es funktioniert viel gut. Kostic rennt ein ums andere Mal, erarbeitet. Ja, das ist so ein Tier, ey. Ach, geil, geil. Und auch in, auch, und auch in Jovic. Äh, Jovic sag ich noch. Und, und auch in Rebic, Ja, Jovic hätte ich ganz gern gehabt. Der hätte nämlich die Dinger gemacht. Aber in Rebic auch gut gespielt. Wir haben viele gute Szenen gehabt. Aber der letzte Punkt hat gefehlt. Und da kann Bastos doch reinkommen. Einen eiskalten Verwerter, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, da waren halt einfach, also jetzt mal abgesehen von dem, von diesem 1-0 in der, was war es, 39. Sekunde oder irgendwas mhm. von Hinteregger, der das Ding da irgendwie reinlegt, du hättest in dieser ersten Viertelstunde, wo wir halt einfach mit so einem immens hohen Druck dagegen gegen Hoffenheim angelaufen sind, da waren locker noch zwei Chancen drin, wo du das Ding eigentlich ganz klar machen musst. Und da hätte uns eben dieser Goalgetter, der einfach diesen Riecher hat und weiß, wo er da hin muss. Und gerade gegen so einen Torwart wie Baumann, der jetzt auch nicht immer der sicherste da hinten drin ist, was man ja jetzt in diesem Spiel auch wieder gesehen hat, ähm, da hätte das halt einfach geholfen. Und wenn du gerade so eine Situation hast, wie du hast so einen Torhüter auf der Gegenseite wie einen Baumann, wo du einen Dost im 16er stehen hast, der da halt einfach nur steht und diesen Menschen wahrscheinlich per Blick schon irgendwie zum Zittern bringt und von der anderen Seite kommt noch so ein Rebic angelaufen, dann bringst du einfach einen immensen Druck da hinten rein. Und das ist das, was wir halt einfach brauchen. Weil spielerisch haben wir auch in dem Spiel, finde ich, wieder so ein bisschen gesehen, versuchen wir es dann doch manchmal zu schön zu machen und das kannst du dir eigentlich nur leisten, wenn du vorher die zwei Buden gemacht hast, um das Ding am Ende sicher über die Linie zu bringen. So ist es. Genau das ist der Punkt. Und ich glaube, man kann trotzdem hier sehr positiv ansetzen. Ne? Also, ich meine, wir haben klar gesehen, was der Eintracht fehlt. Deswegen ist es wichtig, dass so jemand kommt wie Bastost. Wir haben keinen Jovic mehr. Das ist trotzdem ein anderer Spieler. Aber Bastost ist jemand, der die Dinger machen kann. Aber ansonsten, wenn wir zu diesem Spiel kommen, sehen wir doch viel Positives. Oder Dennis, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also, ihr habt ja schon sehr gut gesagt, was mir ein bisschen ähm, eher negativ aufgefallen war, war dann im Nachhinein, wenn du so geschaut hast, wie waren denn so die Statistiken? Also äh, klar, es ist, äh, du musst hier nicht äh, unbedingt Ballbesitz viel haben, aber dass wir am Ende da mit 32 Prozent Ballbesitz rausgehen, äh, ist schon dann doch überraschend gewesen. So kam es mir zumindest auch mhm. in der, in der ähm, subjektiven Wahrnehmung gar nicht so, so akut nah oder so. war, ist mir gar nicht so wahr geworden, dass wir eigentlich das Spiel komplett dem Gegner überlassen haben und äh, daraus so viele Torchancen generiert haben. Und ihr habt schon richtig gesagt, natürlich war es super ärgerlich, dass wir die Dinger nicht verwandelt haben. Natürlich war es auch super ärgerlich, dass wir der Schock kurz vor der Halbzeit erstmal, ach du Schande, jetzt haben die äh, den, äh, den Anschlusstreffer bzw. einen Ausgleich gemacht. Marvin, wir haben ja im Endeffekt da auch gestanden, haben erstmal gedacht, oh, oh, oh, was ist denn jetzt los, dann super, Videoschiedsrichter greift ein und ähm, im Nachhinein zu Hause am Fernseher konnte man dann auch sehen, okay, er steht wirklich genau im, im Blickfeld von Trapp, also gut entschieden, auf der anderen Seite, das Spiel kann natürlich dann auch ganz schnell ganz blöd aussehen, dann, äh, dann steht es 1-1 zur Halbzeit, also man muss einfach sagen, die Eintracht hat mir über Strecken sehr, sehr gut gefallen, auch gerade, ihr habt es gesagt, ein Kostic, meine Güte, da läuft der wie ein Wahnsinniger über die Seite und zieht dann noch ab. Natürlich sind dann auch so Situationen, wo man denkt, ah, warum im Nachhinein natürlich immer nur, ah, warum spielt er denn da nicht, äh, dann ist es vielleicht wirklich äh, ein ganz sicheres Tor, auch gerade mit einem Baumann, äh, der dann im Endeffekt... In der Situation gut die Ecke zumacht. Auf der anderen Seite, wenn er den pa Pass spielt, das machen wahrscheinlich 70 Prozent der Spieler, dann sieht er wieder ganz dumm aus. Also es sind so Situationen gewesen, die haben mich im Nachhinein eher geärgert als da vor Ort. Ähm, ansonsten super Spiel, Eintracht 1-0 gewonnen, erstes Spiel, Marvin, du hast vorhin gesagt, eigentlich muss man ja von einem Lauf sprechen, sechs Pflichtspiele, saugeil, ähm, nee, also ich denke, da geht auf jeden Fall noch gut was weiter. Auf jeden ja. Fall. Ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen zu diesem, was du gerade eben gesprochen hast, diesem konter -Fußball, den wir da gespielt haben, also das konntest du schon im Laufe des Spiels merken, dass die Devise war, lass die anderen versuchen, irgendwie mit dem Ball zu spielen und wir setzen irgendwie auf Konter, da hast du aber auch gemerkt, das war an dem Tag ein ganz ordentlicher Ritt auf der Rasierklinge, weil wir sind im Prinzip zweimal von der Abseitsfalle gerettet worden und einmal auch nur dank extra Runde über den, ja, ja. den Videoreferie. Also, das ist halt auch so. Pff. Ja, aber im da, ersten da Spiel mache ich das euch? noch mit, aber wenn das irgendwie fünf, sechs Spiele in, in Folge so sind, dann muss ich mir schon irgendwie so ein paar Herztabletten, glaube ich, einwerfen. Oh, ja, aber da frage ich dich. Ähm was heißt gerettet werden, wenn die äh, wenn die Abseitsfalle funktioniert hat, dann wirst du ja dadurch nicht gerettet sondern du hast absolut richtig gespielt. Und wenn ja, okay, du dich dann gut. wirklich auf den VAR verlassen kannst, was ja jetzt dann der Fall war, ja natürlich, also im Stadion habe ich genau das gleiche gefühlt wie du. Im Stadion haben Dennis und ich uns angeguckt, boah, was ein Glück gehabt, ey, alter Falter. Aber Fakt ist, es gehört mittlerweile ja zum Spiel. Und wenn ja, das okay, zum das Spiel ist, gehört, das ist ja, ja. dann muss man sagen, hat die Eintracht das richtig gemacht. Und dazu kommt ja noch, Hoffenheim ist halt auch keine, halt keine ähm, Taken-Truppe. Ne? Die waren nicht so gut im Spiel. Ich habe gemerkt, nee. oder wir haben alle gemerkt, dass die echt schwierig noch aus dem Quark kamen, nicht nur, ja, weil sie in der ersten genau. Minute ähm, äh, nicht gut gespielt haben, beziehungsweise also, ja, haben sie ein, einen einschenken lassen, sondern weil die am Anfang nicht partizipiert haben. Das kam erst nach und nach. Und wie du vollkommen richtig auch gesagt hast, die Eintracht hat jetzt nicht gespielt, wie als wollten sie jetzt hier die großen kreativen Elemente walten lassen, sondern mit Core und Fernandes haben halt zwei gespielt, von denen man sagen kann, dass sie das grobere Spiel bevorzugen. Das ist eher so ein Marke-Abräumer da hinten. Ja, ja. Wobei man dann auf der anderen Seite sagen könnte, könnte, nicht müsste, dass wenn du dir die Aufstellung aufguckst, und das wäre noch so eine Frage an euch, von der Aufstellung her haben wir ja nur mit einem tatsächlichen pressenden Stoßstürmer, nämlich einem mhm. Rebic da vorne gespielt. Und der dahinter, auf die Außen gegangen ist? Ja. Ja, Der mhm. viel auf die Außen gegangen ist. Und genau dann ist nämlich das Problem. Dann hast du die zwei äh, Kreativköpfe, Kamada und Gacinovic da als hängende Spitzezähner, was auch immer du sie nennen willst, dahinter, die ja eigentlich von der Rolle und von der Position und auch so, wie wir sie bislang immer eingeschätzt haben, die hätten sein sollen, die dann die Kreativität da ins Spiel bringen. Ja. Fattet ihr das gut gelöst, oder was ist eure Meinung? Ich habe eine, aber ich würde gerne eure dazu hören. Also, Guter, Marvin ja. erst dich oder willst du erst? Dennis first. Okay, ähm, also zu Kamada muss ich sagen, er hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen, auch gerade so zwei Situationen, die habe ich noch im Kopf, da hat er sich sehr gut durchgesetzt, ein bisschen Abschlusspech eigentlich gehabt mit der Kreativität. Das ist hier natürlich, die Positionen waren ja so ein bisschen fließend. Das habt ihr schon schön gesagt, ein Rebic, der eher, äh, eher die Sturmspitze verlassen hat, ein Kamada, der auf einmal dann im Zentrum auftaucht. Hm, prinzipiell finde ich das gut, dass wir so flexibel sind, aber das hat keine, meiner Meinung nach keine Zukunft. Deshalb brauchen wir einen Stürmer wie und da kommen wir wieder zu den Namen Bas Dost oder Marvin. Du hast vorhin schön gesagt Balotelli ähnlich. Also jemand, jemand von diesem Kaliber, der im Endeffekt da vorne eiskalt die Buden macht und dann auch nur im Zentrum oder im Zentrumsbereich zu finden ist. Und das war hier teilweise wirklich was. Ich weiß nicht, ob so abgesprochen war oder ob die Spieler generell einfach im, im Spielverlauf dann gemerkt haben, oh, äh, ich fühle mich an der in der Position, weil ist, sie sind ja immer wieder zurückgekehrt zur, zur Grundformation, haben sich aber im Spielverlauf dann immer wieder, entweder wurden sie mal von außen wieder zurechtgewiesen oder wie auch immer das dann ja. bei so einem Spiel abläuft. Mhm. Das ist sowas, äh, man merkt, die Spieler fühlen sich teilweise auf anderen Positionen etwas wohler, und ein Kamada, wie gesagt, den, den würde ich da an der Stelle auch nochmal hervorheben, hat mir gut gefallen, dass er eben auch diese Zentrumsposition mal nehmen kann. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich seine vorgesehene Position war. Also Doch, das wäre sogar, ich glaube sogar, dass es das seine Position wäre. Also es ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, denn ich finde auch, dass Kamada positiv durchaus hervorzuheben ist, dafür, dass er sein erstes wirkliches Bundesligaspiel gemacht hat, ist das für mich eine ordentliche Leistung gewesen. Er hat super Ansätze gehabt, und hat gemerkt, dass er eine andere Ballbehandlung hat, als man es wahrscheinlich vorher befürchtet hat oder so. Also ich meine, wir haben ihn ja im letzten Jahr eigentlich nur in Vorbereitungen gesehen und ähm, das hat mir echt gut gefallen. Die Ansätze sind da nicht glaube, er kann sich in der Bundesliga durchsetzen, wenn er so weitermacht. Aber natürlich Fall. mit Rebic da vorne ist es halt, das ist halt nicht zwingend der Stoßstürmer, sondern jemand, der eher auf den Außen unterwegs ist. Ja, das war halt so ein bisschen der Punkt, die haben halt viele Schnittstellenpässe versucht, irgendwie in die Spitze zu spielen, aber wenn du natürlich in der Spitze da vorne keinen hast, sondern weil dein Stürmer halt irgendwo gerade äh, sich auf der linken Seite ein Wettrennen mit Kostic liefert, äh, dann hast du natürlich so ein bisschen ein Problem, ja. ja, ja. Also das ja. fand ich, war so ein bisschen schwierig und dann auch mit dem späteren Wechsel in Pacienza dann dazu bringen, fand ich, ist das Ding auch nicht besser geworden, weil der Typ hat mich an dem Tag fürchterlich aufgeregt. Ich finde auch, dass Pacienza nicht die große Rolle gespielt hat, von der man sie sich erhofft hat. Ich fand er ist komplett neben diesem Spiel herumgelaufen. Also ich fand, ich muss echt sagen, ich, ich äh, habe ihn kaum wahr, positiv wahrgenommen. Es gab so eine Situation, wo er mal hätte gefährlich werden können, ansonsten war das nichts. Das muss gerade für seine einzige Option, wenn er eingewechselt wird, muss es besser werden. Da muss er anders dabei sein. Es gab auch die eine oder andere Szene, die hätte auch wirklich erfolgreich abschließen können und hätte dann auch zum Matchwinner beziehungsweise zu dem avancieren können, der die ganze Sache hier sichert. Das hat gefehlt. Da brauchst du was anderes, wenn du reinkommst. Ne? Ja, das war der Punkt, der mich halt auch immens gestört hat. Du hast dieses Spiel, du, deine eigene Mannschaft führt mit einem ähm, doch recht knappen 1-0, was so ein bisschen äh, auf wacklichen Beinen da steht. Ähm, und dann wirst du als Stürmer eingewechselt. Und anstatt diesen Druck nach vorne zu machen, hatte er ganz oft diese Situation, dass er im Zweikampf zu Boden gegangen ist und sich aber im Fallen schon quasi umgedreht hat, um zu gucken, ob der Schiri jetzt guckt und pfeift. Also ja. wo ich sage, nee, Junge, dann bleib auf den Füßen und sieh zu, dass du die Kugel irgendwie da nach vorne Schwierig. kriegst und ins Tor. Also das war so für mich maximal äh, nervig an dem, an dem Tag. Aber gut, am Ende brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu beschweren. Das Ding ist glücklich mit einem 1-0 für uns über die Bühne gegangen. Hoffenheim hat äh, den Dämpfer äh, bekommen, den sie verdient haben. Wir haben unseren äh, sechsten Erfolg im sechsten Pflichtspiel und stehen damit ganz gut da und können uns jetzt auf die Aufgaben freuen, die da kommen. Ich weiß, du willst jetzt hier Anmoderation machen. Das ist sehr schön, aber <lacht> eine Frage haben wir gerade von dem User noch bekommen. Ach Mist. Und, und äh, die müssen wir trotzdem noch stellen. Ähm, was sagen wir zu Danny da Costa da ist es ja so dass Durm er hat flanken übt das finde ich ja. gut sie, ko sie genau. kommen auf einmal an und er hat jetzt ein bisschen konkurrenz auf der außenbahn weil mit Durm jetzt auf einmal da ist der da auch spielt also wir erleben auf einmal etwas was stattfindet was in der letzten saison nie stattgefunden hat nämlich dass ein Danny da Costa ausgewechselt wird weil wir auf einmal eine alternative haben und das gefällt mir ja, also ich bin aber trotzdem weiter äh, dabei, der Chancentod hat uns gefragt. Ich bin ja. weiter dabei zu sagen, dass Danny Da Costa allein aufgrund der Tatsache, was er eigentlich im letzten Jahr oder auch sogar noch länger schon für die Eintracht geleistet hat, auch weiterhin der Mann ist, der uns auf der rechten Seite beglücken kann. Aber natürlich mit der wohlwollenden Möglichkeit, eine Option zu haben mit Durm. Aber noch ist Da Costa der Mann, mit dem ich gehen würde. Unbedingt. Unbedingt, Leute. Also man ja, muss ja wirklich sagen, da Costa, das fand ich den Einstieg von dir auch, René, sehr gut. Danke. Er hat deutlich an den, an den Flanken geübt. Er ist wirklich, finde ich, auch in den ersten Spielen ja wirklich mal durch äh, schöne Vorlagen aufgefallen, auch wenn die Gegner jetzt nicht unbedingt die Prüfsteine sind. Ja. Aber wir haben ja auch gesehen, wie ausgepowert die Spieler gerade am Ende zum Ende der Saison wurden und wenn du dann noch eine Auswahl Chandler Durm äh, und so weiter hast wo du ja wirklich sagen kannst geil oder auch ein Touré kann ja glaube ich auch recht spielen also ja ähm, ist richtig da hast da hast du wirklich eine eigentlich bist du überbesetzt fast auf der Position musst dann schauen dass im Endeffekt die Spieler der Unmut nicht anfängt äh, kannst natürlich aber dadurch auch richtig schön Druck aufbauen und auch ein da Costa ist für mich jemand ähm, der definitiv mit der Drucksituation umgehen muss, wenn es jetzt so weit äh, ist, um den nächsten Schritt auch zu gehen und dann ist das doch eine klasse Sache. Also können wir sagen, äh, äh, können wir sagen, dass Da Costa auf jeden Fall unser Stammspieler ist, aber am Ende des Tages wird äh, wahrscheinlich äh, Dürm wahrscheinlich trotzdem über 20 Spiele machen, weil wir wollen ja wieder in, äh, ins Finale der Euroleague kommen und da muss Richtig. dann auch ein gewechselt werden. Genau, genau, genau, so okay. ist Aber jetzt Rene, Jetzt, überleitung. Gerne jetzt äh, überleitung. Du hast gerade eben schon äh, das magische Wort genannt, Euroleague die steht nämlich auch wieder an, am Donnerstag. Da sind wir hingekommen, weil wir in der letzten Woche im Rückspiel gegen Vaduz ein, ich nenne es jetzt mal unspektakuläres und gleichzeitig auch ungefährdetes 1-0 über die Bühne äh, gebracht haben. Der einzige Wermutstropfen ist äh, die schwere Verletzung von Marco Rus, der jetzt äh, sechs Monate ausfällt. Was das bedeutet, werden wir vielleicht gleich besprechen, weil wir gucken jetzt auf den kommenden Gegner der Eintracht. Am Donnerstag spielen wir in Straßburg und da haben wir uns jemanden hier herbeigeholt, der äh, hoffentlich ganz viel dazu sagen kann. Wenn alles gut geht, haben wir jetzt hoffentlich den David in der Leitung. Hallo David. Hallo. Hört ihr mich? Hi, David. Ja, wir hören dich. Hervorragend. Ja. Schön, dass du da Wunderbar. bist, mein Lieber. <lacht> Dankeschön. Genau, du. Schön hier zu sein kennst dich mit Straßburg aus. Du warst da schon im Stadion und bist auch, glaube ich, in nicht allzu ferner Zukunft, wenn ich das so richtig, anderen äh, bundesweit agierenden Podcasts entnommen habe, wieder. Genau, ja. Also ich äh, behaupte jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, alle Straßburg-Spiele der letzten zwei Jahre gesehen zu haben, aber... Ja, ähm, <lacht> <lacht> Einmal mit Profis arbeiten, ey. Aber äh, ich interessiere mich ja bekanntlich für die ähm, französische Liga ein bisschen, das heißt... Und für äh, die zweite Deutsche. Und für die dritte Deutsche, ja, wir wissen. <lacht> und äh, tatsächlich äh, war ich letztes Jahr äh, da äh, im Herbst und habe äh, tatsächlich auch jetzt wieder Karten ähm, für dieses Wochenende, wo sie gegen Rennen spielen. Okay. Ähm, und ja, also ich kann euch ein bisschen was erzählen, denke ich. Ja, ja, dann bitte. Wir spielen Donnerstag in diesem äh, wunderschönen Stadion, äh, Donnerstagabend, 20.30 Uhr. Geil was erstmal prinzipiell schon geil ist. Marvin für Marvin ist das gleich ein doppelt geiles Erlebnis, weil Marvin hat am Donnerstag gleichzeitig noch Geburtstag. Also liebe Hörerinnen oh. Hörer, wenn ihr am Donnerstag früh bitte mal kurz dran denken würdet dem Marvin herzliche oh, Glückwünsche ja. zu schicken, dann wäre das hervorragend. Statt jetzt wird das geil. Ich habe noch kein Ticket, aber ich bin mir gedacht, was da noch passiert. Ja, <lacht> ja aber ja. Äh, das wird mir schon äh. irgendwie da was hinkriegen. Also wer dem Marvin zum Geburtstag noch ein Ticket schenken will, <lacht> <lacht> es wäre eine Chance da. <lacht> ähm Genau, wir spielen gegen Straßburg. Die, wo stehen die denn aktuell gerade in der Liga, David? Das weiß du doch bestimmt auswendig. Äh, tatsächlich weiß ich gerade das jetzt nicht auswendig. Kann ich kann euch nur sagen, dass wir mit zwei Unentschieden wäre. gestartet sind. Okay. Genau. Ähm, äh, und zwei durchaus minimalistischen Unentschieden. Also 0-0-1-1 und jetzt auch nicht gegen äh, großartige Gegner. Ähm, das letzte 0-0 war gegen Reims. Äh, und das 1-1 davor war gegen Metz. Und Metz ist ein Aufsteiger gewesen. Also okay. ähm, in der Liga etwas durchwachsen. Das hat aber auch Gründe dazu. Kann ich vielleicht gleich noch was sagen? Ja. Ähm, vielleicht erstmal zu, kurz zur Einordnung. Ich weiß gar nicht inwieweit. Also klar, Straßburg ist ein Name, den man wahrscheinlich grob irgendwie kennt. Mhm. Ähm, die die die Feel -Good Story bei Straßburg ist, dass es eigentlich ein Traditionsverein ist. Gibt es seit 1906. Ähm, Seit 32 wohlgemerkt gemerkt, gibt es in Frankreich eine Profiliga und die ganze Zeit waren die immer oben so in ersten zwei Ligen mit dabei, bis eben 2010 und da sind sie ähm, komplett abgekracht in die fünfte Liga runter, sind also am Ende abgestuft worden wegen Insolvenz, Okay. Äh, nachdem sie vorher schon in die dritte runtergefallen waren und äh, mussten sich dann mühsam, mühsam neu erfinden. Und haben es dann aber tatsächlich geschafft, in, was waren es, sechs Jahre oder so, den Wiederaufstieg zu schaffen, sechs oder sieben Jahre einen Wiederaufstieg in die erste Liga komplett zurück. Also quasi das von Liga 5 so. bis in Liga 1 in sechs Jahren. Das heißt also quasi jedes Jahr Aufstieg. Ich kann jetzt, Ich bin, bin nicht ganz sicher, ob es sechs oder sieben Jahre waren, aber so ja, in dem Dreh dann ungefähr. ist es ja trotzdem also fast ne? jedes Jahr Aufstieg. Genau. Also das ist ja, ja schon ja. mal ein ganz ordentlicher Durchmarsch, den du dann dahin legst. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, für die Fanszene war es interessanterweise... Ähm, fast ein Erweckungserlebnis. Die waren vorher ein bisschen äh, abgeschreckt durch diverse dubiose Gestalten, die sich da so getummelt haben, Investoren und, und Präsidenten und so. Okay. Ähm, und äh, in diesem Jahr, als sie abgestuft worden sind, ist äh, Marc Keller äh, Präsident geworden. F selbst fünf mhm, Jahre ja. aktiver Spieler bei Straßburg und auch 96, 98 beim KSC in der Bundesliga. Mhm. mhm. Man, ähm, bekannt vor, habe ich <lacht> Genau. Und äh, der scheint nach allem, was man hört, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Fans äh, zu pflegen, aus den Ultras. Äh, und äh, die hatten offenbar selbst in den, in den Amateurs- und unterklassigen Zeiten dann richtig viele Leute im Stadion. Also ich habe hab nachgeschaut, angeblich sogar teilweise bis zu 25.000. So. Wow, okay, krass. Ähm, und das merkst du heute. Also der, warum du keine Karte hast, äh, Marvin, ja. liegt genau an diesem Grund halt. Die haben, glaube ich, <lacht> eine Auslastung von über 90 Prozent. Mhm. Jeden Spieltag, 16.000 Dauerkarten, ähm, 26.000 passen da rein. Und äh, das, das Spannende an diesem Stadion ist, dass es eigentlich ein im Grunde ist es ein Sitzplatzstadion komplett. Die haben so äh, Stehplätze, wenn man zum ersten Mal da bestellt, denkt man, oh so, gut, Stehplätze und dann stellt man fest, hä, die, die, die haben, weiß ich nicht, so 500 Stehplätze oder sowas, die sind auf Grasnarbenhöhe, äh, direkt ums Spielfeld Mann. rum, da kannst du dich so okay. in Zweierreihen dann irgendwie also hinstellen. hinter der Trainerbank kannst du stehen und der Rest ist dann <lacht> Das ist ja mega genau, ne? geil. Ja. einmal komplett ums Stadion rum, ja, ja sehr geil, okay. hinstellen irgendwie. Ähm, äh, aber sie haben sozusagen eine inoffizielle Stehplatztribüne, nämlich die, die, die Ost müsste das sein. Da stehen die ganzen Ultras auch und die stehen halt auf den Sitzplätzen dann. Ist bestuhlt die ganze ja, Zeit. Okay. Hm, okay. Ist bestuhlt okay. und sie stehen da und sie, äh, sie, sie machen seit seit mehreren Jahren auch Lobbyarbeit, da muss man sagen, hm, könnte man das nämlich doch umwidmen, weil eigentlich ist es ja von den Sicherheitsvorkehrungen auch ein bisschen Quatsch, wenn da <lacht> Leute die ganze Zeit stehen auf Sitzplätzen. Ähm, und als ich da da war vor einem Jahr, ich war echt beeindruckt. Also, das war eine richtig, richtig gute Stimmung. Ich meine, euch muss ich als Frankfurter bei, bei guter Stimmung nichts, <lacht> nichts erzählen. Wir hörten davon, ja. <lacht> Aber äh, also da müssen sich viele Bundesliga-Clubs nicht verstecken, fand ich. Ähm, okay. die, haben, die haben gut Stimmung gemacht. Das klingt echt geil. So in der Vorbereitung habe ich das mir auch so ein bisschen mal angeguckt und habe dann auch, also gerade kann ich nur bestätigen, das, was du sagst. Ich habe dann irgendwie auch gelesen, dass sie sogar, war das Viertligapartie partie oder so, wo sie dann gegen den FC oder also Mülhausen gespielt haben und da waren auch 25.000 Leute da oder irgendwas total Verrücktes in der vierten ja. Liga. Total crazy. Ja, und das Spiel scheint auch schon, also das Stadion scheint relativ früh schon relativ voll, die machen auch, mhm. äh, die haben sich dann so angewöhnt in diesen Amateurzeiten dann auch ein Vorprogramm zu machen, wo die Spieler dann nochmal rauskommen und, und Autogramme geben und weil der Club halt bewusst gesagt hat, wir wollen irgendwie Leute ins Stadion holen, so, das ist unser Pfund, das brauchen wir. Coole Sache. Ähm, äh, ich könnte jetzt noch sagen, wo man äh, nach dem Spiel dann gut Flammkuchen essen kann, aber wahrscheinlich, wenn ihr im Aushaltsblock seid, wer, wer, hat, wer, hat, wer hat denn eigentlich alles Karten von euch? Also äh, tatsächlich ja wirklich aktuell nur Basti, ne? Okay. Und äh, alles sonst hat keiner hier Karten. Das heißt also ich fahre ja dann halt hin und ich muss halt mal gucken, wie, wie ich an Karten komme. Aber ich bleibe ja auf jeden Fall bis Freitag und komme reise schon am Mittwoch an. Also wenn du mir jetzt schon sagen willst, wo es guten Flammkuchen gibt, kann ich auf jeden Fall nee, morgen schon. <lacht> <lacht> nee, es gibt tatsächlich im Stadion guten Flammkuchen. Ah, was? Also, ja. Okay, <lacht> auch nicht schlecht. Aber, aber verm vermutlich nicht für die Auswärtsfans. Also das, ah, ne, ich weiß halt nicht, wie die wie die, wie die langgeleitet werden. Die, die aber man kann halt da ein essen. Die, die machen da, wenn, wenn das Spiel fertig ist im, im Erdgeschoss, äh, haben die da einen riesigen äh, Stand, so äh, äh, Backplatte an Backplatte. <lacht> da kannst du dann so pizzagroße Flappkuchen von, von Papp, äh, Pappblechen nehmen. Das ist, äh, ist, ist ziemlich cool. Geil, living the Klischee, ich. <lacht> ja, aber ich meine, wenn, wenn du da vernünftig mit umgehst, kannst du sowas doch auch bringen. Also, das ist doch das Beste. Stell dir mal vor, wir wollen uns Handkäse mit Musik geben im Stadion. <lacht> Beste. <Not sure>. Grandios. <lacht> Stell dir mal vor, da würden so es einige aber immer auf die Gegner werfen. Das wäre auch nicht so geil. Ja? Aber. <lacht> ich werf, doch, aber ich werf doch meinen Handkäse nicht. Wo kommen wir denn da hin, bitteschön? Ja, Okay. David, wie siehst du denn aber prinzipiell sportlich die Chancen für uns eine Runde weiterzukommen oder in die Gruppenphase einzuziehen? Ja, ja prinzipiell sehe ich sie schon gut. Also, ich meine, Frankfurt ist schon, ist schon, ist ja schon einfach eine beeindruckende Mannschaft. Ähm, ich glaube, man, halt, man muss halt diesen Hexenkessel ein Stück weit einfach durchschreiten. Ne? Wenn du da einigermaßen unbeschadet äh, wegkommst, dann hast du eine gute Chance, das zu Hause einzutüten, oder wie siehst du das? Ja, also, ähm, Hexen ich meine. Ja. Um, Straßburg ist ja ist ja in der Quali, weil sie den Ligapokal gewonnen haben in Frankreich. Es gibt da ja auch äh, zwei Pokale ja. um, und äh, sie haben den liga -Pokal gewonnen und auf dem Weg dahin haben sie äh, erst Lille, dann Marseille, dann Lyon, dann Bordeaux und im Finale nochmal Gargant äh, geschlagen. Oh, okay. Um, also, und sie waren auch eine Mannschaft, die oh, ich weiß nicht mehr, sie haben äh, äh, Sie haben ein paar Mal Paris besiegt in, in, den, letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Zwei Jahren. Ähm, also, ich glaub, ich, also ich weiß, dass sie vor zwei Jahren waren, sie die erste Mannschaft, die Paris besiegt hat in der Saison. Okay. Und danach irgendwie sieben Monate niemand mehr. Also sie können, sie können schon beißen, <lacht> sie können schon unangenehm sein. Das heißt jetzt nicht, dass sie, dass sie eine Übermannschaft sind. Mhm. Ne? Aber ähm, also acht geben sollte man sich schon. Sie spielen ähm, Dreierkette, eigentlich meistens fast immer. Okay. Ähm, und haben zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie ein sehr, sehr flexibles offensives äh, Mittelfeld haben, äh, wo Leute sehr, sehr stark changieren und, und ähm, durchaus auch ganz verschiedene Rollen einnehmen können. Also sie können sowohl Ballbesitz als auch Konter halt wenn man jetzt Herrn Thierry Laurier glauben darf, mit dem, was er gesagt hat, da mit, mit Verteidigen und wir, mhm. wir werden bis Ende August verteidigen, dann werden sie möglicherweise ihr eher offensives Gesicht nicht zeigen, was aus neutraler Sicht fast ein bisschen schade ist, für euch, euch vielleicht ganz zugute kommt. Ähm, haben anfangs gegen Haifa noch ziemlich defensive Probleme gehabt in der ersten Runde der Quali. Äh, die haben sie dann abgestellt jetzt eigentlich. Also gut, die Frage, was Ploffdiv für, für eine Benchmark 0 -0, ne? ist. Ja, genau. ja, ja, ja. ja 1-0 gewonnen, ja. Ähm, ja, haben, äh, haben ein paar sehr, sehr große Spieler. Der, der aktuelle Stoßstürmer Ayork, habe ich gesehen, war sogar mal auf dem Zettel von der Eintracht als Ersatz für Haller. Zumindest gab ich ich es so Gerüchte. Hm. Genau, ja. Hm. Ja, der, der ist, ist ja, Aber ich kann den kann nicht einschätzen. Kannst du den einschätzen irgendwie? Aber ich, sag mir jetzt nichts. Also, ja, groß. Als, <lacht> <lacht> okay. Groß, ja, 1,97. Okay. Also, also war auch groß. Der da ist auch groß. <lacht> okay, ja. Mhm. Ja, ein Brecher halt, ne? Also, ja. ähm, äh, Wer sehr, sehr interessant ist, wer, wer mich damals sehr beeindruckt hat, als ich da war, ist äh, Sissoko. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Der ist auch, ist auch eine richtige Kante. Ähm, das ist aber nicht der Sissoko, den man aus der Premier League kennt, sondern der kommt bei denen aus der Jugend. Ich habe nämlich gerade genau. eben nachgeguckt, über den ja. Namen bin ich gerade eben in der Ausstellung oder in der, im Kader auch gestolpert. Nee, nee, der ist super jung. Der ist 22 oder, so, oder 21. Ähm, und das ist so ein richtiger, das ist ein, ein Sechser, der richtig mit nach vorne trabt. Also wenn der, der, wenn der eine Ball am Fuß hat, ähm, Geht ja auch mal, mal, mal vor bis an äh, bis den Strafraum. Ähm, für sein Alter unglaublich spannender Spieler. Und ansonsten halt der, der große Starspieler, bei dem sie nicht wussten, ob sie ihn ähm, vielleicht abgeben müssen dieses Jahr, mit dem sie jetzt verlängert haben, ist halt äh, Kenny Lala. Ja, ja, ja. Mhm. den kennen man äh, Ich habe schon so ein bisschen geguckt, das wird so ein bisschen dann auch Duell. Der Rechtsverteidiger da Costa gegen, äh, gegen Lala so im direkten Vergleich, der auch, also Lala hat auch wenn man sich so die das so ein bisschen verfolgt, hat der enorme Leistungssteigerung in den letzten zwei Jahren. Ja. Da die sämtliche Marktwerte und alles äh, explodieren, der ist, glaube ich, genau. letztes Jahr so ziemlich jedes Spiel irgendwie durchgelaufen. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, ja. ja total. Also ähm, der war auch extrem auffällig, sieht man auch im Stadion. Der, ähm, der, und der hat halt auch ähnlich wie bei euch diese, diese Hybridrolle zwischen äh, Außenverteidiger und dann doch offensiver äh, Mittelfeldspieler. Auch eben gerade durch diese Dreierkette dann, ähm, wo er ein bisschen mehr Freiräume hat. Hm. Also der ist äh, der ist extrem gefährlich. Der darf niemals zur Eintracht wechseln, sonst müssen wir wieder von Fußball 2000 wieder ein Lied machen. Da fällt schon so ein Fuji-Lied ein. Kenny la la. Würde passen. Oh je, oh je. Der, Ka ah, ja, genau. der Kader ist generell aber auch relativ interessanter Spiel, nämlich auch ein Da Costa, nämlich Nuno Da Costa, der ist auch ja. Mittelstürmer. Genau, ja. Es, also tatsächlich, sollte, äh, äh, sollte A York nicht spielen, haben sie durchaus noch ähm, ein, zwei Stürmer, die, die interessant sein können, anstattdessen dessen. Wir haben damals äh, Zoe gesehen. Ähm, der hat jetzt gerade auch wieder gespielt, ich glaube gegen Ploftiv auch. Ähm, hat längere Zeit offenbar nicht mehr gespielt. Den, den fanden wir auch ganz, ganz querlich eigentlich, ganz, ganz zielstrebig. Und, und jetzt noch mal ganz kurz zu einem Spieler, bei dem ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, der auch immer vor ein paar Jahren, ich glaube vor einem Jahr oder so, mal bei Mainz im Gespräch war, und zwar der offensive Mittelfeldspieler Adrian Thomasson. Ja. Ist das ein Spieler, bei dem man auch wirklich auch so Angst hat, was heißt Angst, braucht brauchen wir nicht haben, aber zumindest Respekt haben muss, weil das ist ja auch jemand, der schon relativ regelmäßig da vorne die Strippen zieht und auch die Tore erzielen kann. Ja, also ich fand ihn auffällig, zusammen mit, mit Martin waren das so die beiden, also Thomas und Martin also sind die beiden, die halt sehr, sehr stark changieren, da oft, ähm, oder zumindest ist, ist die Male, wo ich es gesehen habe, ähm, changiert sind und dadurch eben diesen, diesen Druck, diesen Zug reingebracht haben. Ach, stark. Also wie gesagt, das ist schon eine spannende Mannschaft. Man muss sie jetzt nicht größer machen, als sie sind. Klar, wenn wir jetzt die Einzelnen durchgehen, kann man zu jedem was, was Positives sagen. Ähm, äh, trotzdem... Alles in allem ist das auf jeden Fall kragenweite für für eine Mannschaft die, wie Frankfurt, die vergangenes Jahr <lacht> gegen noch größere Namen angetreten ist. <lacht> ja, aber gut. Aber ich glaube, aber ich, aber ich glaube, man muss halt einfach sagen, ähm, man, das muss man auch auf jeden Fall festhalten. Das ist der erste richtig heftige Test. Also jetzt ja, schon heftigere Test in der Europa League. Ich meine, ja. alles alles gut und schön. Ja, äh, Tallinn war eine geile Erfahrung. Aber das war jetzt ein machbarer Gegner. Baduz haben wir im Hinspiel gemerkt, was machbar ist, ja, aber Straßburg ist halt jetzt äh, die haben jetzt keinen Trötenpokal gewonnen, sondern der Liga-Pokal ist jetzt auch wenn es gegen Geogor letzte Saison ging die ja leider nach abgestiegen sind einer meiner Vereine die ich in Frankreich ganz schön finde allein weil mhm. die aus Bretagne kommen und auch so ein bisschen selbst selbstgeführter Verein auch noch so ein bisschen ist ne wenn ich da großartig ja ja mit so mit so, ja. mit so irgendwie tausend äh, verschiedenen ähm, Fansponsoren, die sich da auf, auf so ein ganz breites äh, Fundament von äh, von Fans stützen um, um sich zu finanzieren das ist ja. ein sehr spannender Verein auch ja auch, auch lustig, dass die im äh, Liga-Pokalfinale waren und dann halt abgestiegen sind. Ja. Ja. ja, traurige Geschichte, vielleicht steigen sie wieder auf. Also, wie gesagt, das ist ein echt krasser Gegner, aber ich freue mich richtig auf Straßburg. Ich finde es ein geiles Los. Ist ja, ein komplette. Kompletter Unterschied ja. zu den Jahren, also zum Jahr davor, wo wir wirklich in große Stadien gefahren sind, in die großen ähm, Länder natürlich auch, aber in die großen Städte. Und jetzt tingeln wir so ein bisschen, auch so ein bisschen so äh, Einzugsgebiet, will ich meinen, aber halt mit, das, das Beste, was du irgendwie rausholen kannst. Richtig. Genau. Ja, also das Stadler Mainau ist schon, ist schon ein bisschen runtergekommen. So. Das <lacht> Wirkt schon so ein bisschen <lacht> grau. Es war, es war ziemlich zugig innen drin, äh, äh. Aber ja, halt es ist halt ein altehrwürdiges Stadion. Also, äh, David, wann warst du das letzte Mal da? Äh, das war, was war das? Äh, letzten Oktober oder so. Also es war Ach schon cool, okay, also wirklich noch gar nicht so lange her. Okay. Es war schon recht, war schon recht kühl dann, ja, ja, abends irgendwie. Und äh, ich, ich erinnere mich, als wir heimgelaufen sind. Man kann da auch, also das ist in einem, das ist äh, ja, in so einem Wohngebiet. Man kann da auch versuchen, da, äh, falls mit dem Auto hinkommt, da im Wohngebiet zu parken. Ähm, ich hatte noch gehofft, dass ich irgendwie an einem Supermarkt vorbeikomme und ein bisschen mich eindecken kann. Mit <lacht> französischen Spezialitäten, war aber nichts. Oh Gott, vielleicht ähm. muss ich das aber nochmal machen. <lacht> Jetzt ja, bringst du mich auf Ideen. So zwei Dau Dosen Weinschorle oder irgendwie sowas. <lacht> Wie, ja, Vino gibt es da bestimmt guten, aber ich bin ja nicht so der Weintränker. Vielleicht sollte ich das dort werden. Hm. Also also 90 Minuten Zeit. So eine Gänseriette. Per äh, <lacht> äh, <lacht> ähm, Twitter kam gerade eben nochmal die Frage, die wir an dich weiterreichen sollen, Dennis, was denn da me deine Meinung ist, ob du äh, Bedenken hast, dass von der, wie heißt es Präfektur, Präfektur, nochmal irgendwas kommt bezüglich Fans, weil da scheint es ja auch so ein bisschen ähm, hoch zu kochen für diejenigen, die das nicht wissen. Straßburg hat eine Fanfreundschaft mit dem KSC, den wir ja nicht so ganz so gerne mögen. Ähm, und äh, wenn man KSC sagt, dann ist das nächste Wort, was einem einfällt, natürlich Offenbach und dann kommt so das ein zum anderen und da scheint es jetzt so ein bisschen ja im Vorhinein ja Bedenken geäußert worden zu sein. Wie würdest du das einschätzen, wenn du da schon mal vor Ort warst und vielleicht auch die Mentalität dich mehr in die Mentalität versetzen kannst? Naja, da bin ich tatsächlich nicht nah genug dran. Ähm, ich, also tatsächlich wusste ich das mit der Fanfreundschaft <lacht> muss ich zu meiner Schande gestehen so auch bis vor kurzem gar nicht. Ähm, bei, der, bei der Recherche jetzt äh, bin ich in irgendeinem äh, KSC-Forum gelandet, wo, wo Leute schon gesagt haben, dass sie auf jeden Fall auch hinfahren wollen, zu, zu Straßburg, oh um Straßburg zu unterstützen. Tadam. <lacht> okay, wo ist mein Mundschuss? Das wäre <lacht> <der> ja preis gewesen. <lacht> äh, also insofern sind die Bedenken wahrscheinlich gar nicht so unbegründet. Und, ja. ähm, also klar, äh, Frankreich ist durchaus ein Land. Gut, andererseits, also so, so lieb sehen die Polizisten auf, bei Bundesliga-Spielen auch nicht aus. Ich wundere mich da auch immer, wie, wie sich Darmstadt manchmal verwandelt in ein militärisches Sperrgebiet, nur weil irgendwie ein Fußballspiel stattfindet. Ey. Kann ich zugeben, ähm, kann ich zustimmen. Ja, ja. Ist, ähm, ja, also keine Ahnung, ich. Ja, könnte sein, dass ihr da, dass ihr da Polizei aufgebaut habt. Ähm, du, du, du hast aber Vorfahren. ja schon gesagt, David, dass generell das Interesse auch bei den Heimfans riesig ist. Dementsprechend, weil ja viele noch drüber gesprochen haben, warum wird dieses Kontingent nicht wieder etwas erhöht. Diese äh, unsäglichen fünf Prozent sind ja oft dieses äh, für Frankfurt-Fans der Schlag oder der Tritt in den Hodensack. Äh, auf der anderen Seite, wenn natürlich die eigenen Fans entsprechend eh alle Tickets aufkaufen, dann muss man das natürlich auch nicht anstoßen, wie es manchmal jetzt in den anderen Spielen war. Genau, genau, genau. Also der, der Gästeblock äh, ist, ist so schräg gelegen äh, in, in so einer Kurve drin. Ich glaube sogar, dass dann war da nicht sogar ein Gitter davor? Das könnte sein, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber die, ich, ich, wir hatten kurz mit, äh, mit Fans im Stadion gesprochen dann, die gesagt haben, also wir, wir waren gegen Dijon da letztes Jahr und… Ähm, ah, okay. Und äh, da waren ziemlich wenig Gästefans und dann haben die Straßburger halt gesagt, ja, ja, das sei ja eigentlich, also Franzosen würden halt nicht viel auswärts reisen und das sei ja eigentlich fast immer so und, und äh, es gäbe wenig, äh, sehr, sehr wenig Vereine, die deinen Gästeblock voll machen würden. Also insofern werden sich äh, bestimmt die Straßburger Fans auch freuen, <lacht> dass ihr den Gästeblock voll macht. Ich glaube, es wird geil. Also ich, das kann halt auch. Ich meine, du hast ja gemerkt, was ein Run auch von vielen ähm, Eintracht-Fans äh, da war. Also wirklich jeder hat nach Karten gefragt. Im Blog ging es hin und her, ja, wie sieht's aus? Ja, auch noch keine Karte bekommen. Oh, wird schwierig. Im Endeffekt ja. wurden ja hauptsächlich erstmal die ganzen Auswärtsdauerkarten-Fans ähm, abgefrühstückt, dass die erstmal in Karten kamen, was auch vollkommen verständlich ist. Die Leute, die alles mitmachen, nehmen natürlich auch das mit. So ist es, ja. Und dann bleibt dann auch gar nicht mehr viel übrig. Du hast ein bisschen Kontingent gehabt für äh, von von der äh, FUFA, ähm, die auch äh, Reisen angeboten hat mit dem Bus, mega günstiger Preis, ähm, hin und zurück, Wirklich? hin und zurück und das Ticket insgesamt 50 Euro, also ein unschlagbarer ist Preis. Ja, muss man dann sagen, aber dann bleibt halt einfach nicht mehr viel übrig, ist auch vollkommen okay. Ich, das ist halt so, ja, da, das ist äh, das Los, wenn man ein, äh, ja, ein Verein ist, der halt einfach extrem viele Fans und auch viele geile, verrückte Fans hat. Whatever, kein Drama. Und ähm, eine Anreisezeit Drei von zweieinhalb Stunden mit dem Auto, was natürlich ja, auch egal, absolut doch. krank ja. ist. Naja, und so großes Stadion halt dann doch wieder nicht. Ne? Genau. Halt doch nur halt, also 26.000, ich meine, das ist für Bundesliga-Verhältnisse doch vergleichsweise klein. Ja. Und, aber für die ist es halt auch geil. Lieber so, mit einem Hexenkessel. Kennt ihr ja aus Freiburg auch, ja, bevor, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weißt du ja, aber ähm, be bevor es halt irgendwie 50.000 sind und das verläuft sich halt da, ne, also insofern, da ist es geil, lieber eine super geile Stimmung zu haben und äh, das, davon hast du uns jetzt berichtet und ich bin mega gespannt, vielleicht kommt man ja dann doch noch rein und dann sehe ich das und äh, erlebe da, äh, glaube ich, eine wilde ich Sache. <lacht> vielleicht sogar mit einem Pfannkuchen, nom nom nom. Flammkuchen, nicht Pfannkuchen. Pfannkuchen vielleicht auch. Ich habe Flammkuchen gesagt, aber wenn du wieder Hier kam, du, hier kam definitiv auch, Pfannkuchen an. Hier oh, wenn du, kleines Schleckermaul, an Pfannkuchen <lacht> denkst, kann ich auch nicht helfen. Ja, ich glaube, in Frankreich heißt sowas doch Crepe, oder? David. Ja, ja, ja. Uh, ja. oh, das könnte sogar. Oh, das war, ich überlege gerade, gab es die nicht sogar auch? Oh, <lacht> nee, oh, du da bin aber auch. Ich bin, auf, ich gar nicht, bin, ich, bin ich gar nicht ganz sicher. Aber es gab auf jeden Fall zwei oder drei verschiedene Arten von Flammkuchen wenn es so weitergeht, ist, macht Marvin erstmal einen, einen Tag Hungerstreik, damit er sich am Donnerstag da im Stadion die Hucke vollhauen kann. Also ich freue mich ich freue mich jedenfalls auch für euch, ihr habt es ja schon gesagt. Mhm. Und ich, tatsächlich bin ich, bin ich hin und her gerissen, wem ich da jetzt... <lacht> okay. Ich hätte ich es echt, echt beiden gegönnt. Also ich, ich hätte euch gerne in der in der Gruppenphase oder so gesehen, oder im Achtelfinale, oder weiß Finale. ich nicht, aufeinander auf treffen. Ja, im Finale, wer weiß. Es ähm, äh, ist echt schade, dass das, äh, dass die beiden Clubs jetzt im, äh, in der Quali aufeinandertreffen. treffen. Weil, weil ich meine auch, auch, auch die Straßburger. Ne? Ich, ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es muss, es, ich glaube, es ist Jahrzehnte her, dass sie das letzte Mal europäisch gespielt haben. Mhm. 13 ähm, Jahre, also 13, 14 Jahre oder so. 13 ist noch gar nicht eben. so okay. lange, ja, ja, ja. Okay. Ja, gut, aber ist, guck mal, ist, ich meine, dafür, stell wir vor, für, wie das für uns eine Rückkehr nach elendlich langer Zeit war, da eskalieren die natürlich auch komplett. Und jetzt haben die halt auch ein Ex. Also, Bluffte war jetzt nicht so, weißt du, keine Ahnung, wirst du jetzt nicht feucht im Höschen, aber wenn dann die Eintracht kommt, sage ich mal, aus der anderen Sicht, das ist schon geil. Genauso wie ja, wir ja. auch Straßburg feiern, das wird schon gut. Ja, ja, also, die sind schon heiß, die, die, die freuen sich schon. Und wer weiß, man so eine Chance. Also, die waren sogar letztes Jahr, waren sie so zwischenzeitlich auch in der Liga ähm, mhm. auf dem Europapokalplatz, sind aber dann, die Rückrunde war ein bisschen schwächer, sind dann wieder abgestürzt und hatten insofern Glück, dass sie da über diesen Ligapokal reingekommen sind. Mhm. Ja. Okay. Cool, gut zu wissen, interessante Einordnung, aber es ist das krass, ne? ich meine, wie du gerade gesagt hast, finde ich absolut begeisternd, ähm, auch diese, diese ja, wie so der Phoenix aus der Elsässer Asche da wieder hochgekommen ist, ja, ist ja unfassbar, fünfte Liga-Abstieg, dann irgendwie nach und nach wieder hochgekämpft, wow, geil, also muss man sagen, man würde es denen echt gönnen, so eine richtige europa league wenn, <lacht> wenn da gerade nicht die Eintracht stehen würde. Ich würde ich sagen, sagen wenn, wenn nicht werden wir werden, der oder? Gegner wären, ja, dann <lacht> könnte man da über vieles reden. Aber wir, wir, nächste Saison ist es ja, oder wann ist das? Übernächste Saison, dann kommen die in die UEFA League 2, wenn sie dann absteigen. Ja, beziehungsweise nicht, wenn sie absteigen, wenn sie dann gegen uns verlieren. Dann gibt es ja da auch wieder Möglichkeiten. Ist das nicht nächste Saison schon mit der UEFA League 2? Es ist ein Wahnsinn. Ähm, ich meine 2021. Ja, ich habe mich mit diesem Konzept jetzt nicht näher beschäftigt, nachdem wir beim letzten Mal ja schon festgestellt haben, dass das Ding nicht wirklich durchdacht ist. Wir hatten ja bei 93 versucht, das irgendwie aufzudröseln und sind gescheitert. <lacht> und diese ja. es war trotzdem ein ehrenwertes. Versuch. Es hat, hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Cup, ja. ja. <lacht> Nur gut. Nur okay, okay. gut. Bevor gut. wir dich äh, David dann jetzt aber in den, äh, ich hoffe, dann wohlverdienten Feierabend äh, entlassen, darfst du natürlich als Gast an unserer Tipprunde äh, beiwohnen und darfst auch gleich den Anfang machen. Was tippst du denn, wie das Spiel am Donnerstag ausgeht für die Eintracht? Doch. Ich glaube... 2-1 für die Eintracht. Mhm. Sehr schön. Geil. Marvin, was wünschst du dir für deinen Geburtstag an Ergebnis Ja, du, du, mir hat ja schon fast ein 2-2 gereicht, aber wenn wir jetzt hier schon so hoch stapeln, seien natürlich auch 3-1. 3-1? Ja, aber es hängt damit oh. zusammen, weil, weil Bastos morgen noch kommt und dann ist es halt so, dass wir dann ein Goalgetter da vorne drin stehen Aber haben. er spielt ja direkt. Hallo, Wir können äh. bis morgen noch nachnominieren. Also es würde er wäre knapp, aber wenn, wenn das Fax diesmal rechtzeitig durchgeht und die UEFA das Papier im Faxgerät liegen hat und äh, die Eintracht die Telefonrechnung bezahlt hat, dann könnte das alles noch gehen. Du merkst, da sind viele Ungleichheiten oder viele Variablen in dieser Form. Ich frage mich auch, ob es einer ob Offensive gut tut, wenn man da so einen neuen Die Chancenverwertung der letzten Spiele tut, aber trotzdem also ich glaube, der Spieler würde tatsächlich schnell helfen. Aber Zumindest mal als Einwechselspieler. wenn es nur als Einwechselspieler ist, könnte das halt schon so eine, so eine Nummer sein. Aber mal schauen. <lacht> Dennis, was sagst du denn ergebnistechnisch? Ich denke, wir gewinnen 2 zu 0. Wir gewinnen 2 zu 0. Ich freue mich mega auf dieses Spiel, aber ich bin da so ein bisschen weniger optimistisch, was einen Sieg angeht und sage, das Ding endet am Ende 1 1. Aber Hauptsache oh, auswärts. auswärts toll. Hauptsache <lacht> auswärts toll. Alles nur kein 0 zu 0. Ja, super, David. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung und die ganzen Tipps, die du uns hier ja auch mitgegeben hast. Jetzt hier. Sehr gerne. Ja, genau. Sehr gut. Und vielen cool. Dank, David. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr von David hören wollt, dann müsst ihr, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, und das kann ich mir absolut nicht vorstellen, unbedingt 93 abonnieren, hören. Folge kommt, glaube ich, jede immer von Montag auf Dienstagnacht. Ja. Und äh, von daher, wenn ihr das noch nicht kennt, was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, aber falls doch, dann da mal hinschauen. Äh, auch wenn, wie David bei der letzten Folge gesagt hat, es manchmal etwas Boulevardesk wird. Aber damit vielen Dank, oh, vielen nein. Dank, mein Lieber, dass du da warst. Und natürlich, wir haben René hat es ja vorhin gesagt, natürlich könnt ihr uns unterstützen, aber äh, auch 93 haben jetzt ein neues ja. äh, 93 Super Friends äh, Paket. Fun, friends. <lacht> Und, äh, Fun, Fun friends. friends. Was habe ich, hab ich gesagt? <lacht> Super Friends hast du friends Super gesagt. Super Friends. Das hängt damit zusammen, das ist, dass du das ein Upgrade. Ein dann. Dann machen musst. Ja, Super <lacht> Friends. Es <Das> kommt, <lacht> kommt dann bald. Also die 93 Fun Friends jetzt bei Patreon. Also wenn ihr zu den Wenigen gehören solltet, die das noch nicht ähm, ja, geliked bzw Unterstützt haben, dann tut ja. das, da freut sich auch der Dame. Genau, Vielen Dank. Die gut, Steigerungsformen ja. sind Fun-Friend, Super-Friend, Rob-Friend. Das sind die drei <lacht> Steigerungsformen. <lacht> so, und du warst bei Phil Hofmeister in der Schule, danke. Bitte. <lacht> <lacht> genau. Alles klar. Mach's gut. Ciao. ciao. Ja, okay, ciao. ciao, ciao. Ja, das war der David und er hat uns eine Einschätzung gegeben zu Straßburg und wir haben getippt und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen auf die Liga gucken, weil die lässt ja dann auch nicht so ewig dann danach auf sich warten. Bevor wir auf das Spiel gegen Leipzig schauen, noch einmal der Vollständigkeit halber. Es wurde am vergangenen Bundesligaspieltag auch noch die nächste Runde des DFB-Pokal ausgelost. <lacht> und wir haben als den nächsten Pokalgegner bekommen den FC St. Pauli und spielen entweder am 29. Oktober, was ein Dienstag ist, oder am Mittwoch, den 30. Oktober am Millantor. Also von daher, das ist noch nicht so ganz klar. St. Pauli ist jetzt, glaube ich, auch ein Gegner, wo man sagen kann, es hätte jetzt irgendwie schlechter werden können, was jetzt so Stimmung und so weiter angeht. Brutales Los, ich so liebe es. So ist es. Wird extrem geil, freue ich mich. Für Auswärtsfahrer äh, ein bisschen nervig natürlich die Tour da hoch, dienstags oder mittwochs, aber äh, ansonsten, ja, cool. Auf jeden das Fall. Ist ist trotzdem die beste, also ist eine der besten Auswärtsfahrten, die man sich irgendwie wünschen auf, kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meinte nur, weil äh, ich sag mal, die, der, das Urlaubskontingent und äh, Co. ist ja doch mittlerweile etwas ausgeschöpft. Dann unter der Woche jetzt auch ja. noch so ein Kracher, den man sich auch nicht entgehen lassen will. Es ist natürlich ähm, von, der, von der Fahrstrecke her jetzt auch nicht unbedingt um die Ecke, dementsprechend, aber cool, auf jeden Fall geiles Los. Muss man wirklich ich warne auf jeden Fall euch davor, äh, falls der ein oder andere Auswärtsfahrer zuhört, gebt nicht zu, zu viel Geld auf der Reberbahn auf. Und werdet, <lacht> werdet nicht ausgenommen. Es geht leider sehr schnell, ja. ja, ja. <lacht> es geht schneller, als man denkt, liebe Leute. Also, es, diese Auswärtsfahrt bietet alle Hand, aber es ist halt ein interessanter, aber auch gleichzeitig machbarer Gegner, muss man festhalten. Denn, genau. Ähm, momentan ja, habe ich das, das Gefühl, dass sie ja anfälliger sind, als ich fast noch in der letzten Saison gedacht hätte. Ich. Gefühlt, ich bin jetzt nicht so ganz nah dran in der zweiten Liga, bin froh, dass ich das als Eintracht-Fan auch mal sagen darf, weil oft genug haben wir auf der Rasierklinge rumgejuckelt im Endeffekt, ja. aber ich habe das Gefühl, dass es momentan bei St. Pauli nicht alles so gut ineinander greift. Vorletzter in glaube ich, ne? Ja, hat genau, hat, hat früh gewarnt, ähm, dass es Mal nicht so gut laufen könne. Ich, äh, ich, auch, ich weiß ja nicht, ob er damit so richtig gelegen hat, genau sowas denn überhaupt anzusprechen. Ja, er hat die Finger, äh, den Finger in die Wunde gelegt, wo vielleicht noch gar keine Wunde war. Jetzt hat er sie größer gemacht. Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Aber ich glaube, es ist sportlich machbar, ansonsten auch sehr interessant. Ja. Schauen wir mal, wir werden das Ganze nochmal näher beleuchten, umso näher dann die Paarung oder der bzw. der Spieltag tatsächlich äh, rückt. Bis dahin kann man dann auch nochmal mehr sagen, zum einen über die Stärke des eigenen Kaders, aber auch über die Stärke des Kadergegners, äh, Gegner Kaders. So rum. Ähm, von daher jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber hier an dieser Stelle erwähnt. Wir dürfen dann in der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder ran, wieder an einem Sonntag, was einfach eben an dieser ähm, äh, Situation mit dem, ähm, sag schon, mit diesem Euroleague-Spiel äh, zusammenhängt. Ich werde gerade eben etwas, war etwas abgelenkt, weil der liebe Dennis nicht nur Öko-Tipps auf Lager hat, sondern gleichzeitig auch noch unser Sendungsdokument hier von meinen Fehlern befreit. Wir spielen am Sonntag gegen Leipzig. Um 15.30 Uhr diesmal allerdings auswärts. Leipzig hat am vergangenen Wochenende den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin im eigenen Stadion so ein bisschen mit 4-0 vom Platz ähm, gewischt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist jetzt ja, starke erste Halbzeit, ja, 3-0. Auch kein Lieblingsgegner von uns. Oh, boy, oh vielleicht boy. aber auch ganz gut, wenn du es am Anfang der Saison halt einfach hinter dir hast und dann danach äh, für die Hinrunde 15 Spieltage hast, wo du dich mit dem mit der Mannschaft nicht mehr so wirklich beschäftigen musst vielleicht. Ja, nein, vielleicht? Du dran. Ja, hast schon recht, auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, äh, Leipzig und auch andere Gegner, äh, die wahrscheinlich am Ende der Saison leider wieder relativ weit vorne stehen werden. Habe ich lieber jetzt. Wir sind auch ja gut im, gut im Soll. Und warum sollten wir hier äh, nicht auch eine gute Leistung bringen? Vielleicht dann auch schon wieder mit, äh, ne, mit einer Verstärkung vorne im Sturm. Also ich denke, dass da schon was drin ist. Das Spiel gegen Berlin darf man jetzt nicht äh, überbewerten. Ja. Das ist natürlich... Eine schwierige Situation auch für Berlin gewesen, wirklich ein nerviges, nerviges Los dann gleich in am ersten, ähm, ersten Spieltag. Für uns, denke ich, ist es schon machbar, da mitzugehen, ob wir natürlich auswärts viel äh, dann wirklich an Punkten mitnehmen, muss man schauen. Ja, es ist äh, sehr gut gesagt, das ist halt leider, leider, leider der richtig größte Wechsel im Raum gerade. Ne? Das kann ich böse gemeint, aber, aber, aber die sind halt echt eine Mannschaft, mit der ich un gut klarkomme. Und es hängt halt auch damit zusammen, dass die echt gefährlich sind. Also Leipzig kann hier, ja, kann hier der dunkle Ritter sein. Während wir uns die ganze Zeit über Dortmund oder Bayern unterhalten, wer die deutsche Meisterschaft unter sich ausmacht, kann das echt sein, dass Leipzig da reinrückt und allen die Show stiehlt. Und da habe ich echt ein bisschen Angst. Die haben natürlich, ja, Union musste aber auch erstmal schlagen. Die kommen mit viel Rückenwind jetzt aus, ähm, aus der zweiten Liga, haben Bock, haben ein erstes Heimspiel in der Bundesliga zum allerersten Mal, das ist natürlich eine richtig geile Aktion und Leipzig macht sich da halt überhaupt keine Gedanken und haut die einfach mal 4-0 weg, das ist natürlich krass also das muss ich echt sagen und Leipzig hat halt einen Mörderkader ich weiß nicht, ob wir den Paroli bieten können, aber ich glaube dass wir alles zumindest daran setzen können und ich glaube schon, dass die Eintracht, wenn die geil genug drauf ist die auf jeden Fall ärgern kann. Definitiv. So wir, müssen halt, ich, ja. wir müssen halt vielleicht sogar ähnlich destruktiv spielen, wie wir das jetzt im Heimspiel gemacht haben. Nicht mit irgendwie schönen Spielen Fußball. Vielleicht müssen wir sehen, dass wir wieder äh, einen Rebic haben, der auf den Seiten dann vielleicht agiert, dass wir wieder Kostic haben, der am besten ähm, den, äh, den, den äh, Sprint von Usain Bolt nachholt und ähm, irgendwie da unsere, unseren Fokus drauf setzt und auf der anderen Seite halt die auch wirklich. Ja, entnerven. Das wird genauso das sein, was uns vielleicht eher auszeichnen kann, weil spielerisch ist es eine kranke Mannschaft mit einem, ja, nicht meinem liebsten Trainer. Ja, also ich glaube, so die Taktik, wie wir sie gegen Hoffenheim äh, gesehen haben, ist ja auch irgendwie, jetzt fällt mir jetzt im Nachhinein oder jetzt gerade beim Reden auf, das ist jetzt so Nagelsmann alt, Nagelsmann neu, quasi so aufeinanderfolgend. Boah. Da schüttelt es mich gerade. Ähm, aber wahrscheinlich so diese Taktik, wie wir sie gegen Hoffenheim da jetzt auch gemacht haben mit, ja, lass den anderen mal so ein bisschen den Ball und dann auf die Konter hoffen, weil ich glaube durchaus, dass Leipzig da auch die ein oder andere Lücke anbietet, weil die ja auch gerne eher offensiv spielen, ja. wobei man natürlich die Abwehr bei denen jetzt auch nicht ganz außen vor lassen kann. Da sind auch schon ein paar ganz gute Brocken in der Abwehr da unterwegs und sie haben sich ja da auch an der einen oder anderen Position nochmal auch verstärkt. Also von daher ist es vielleicht jetzt auch, ja, könnte spannend werden da an dieser Stelle. Ja. Ja. jeden Fall. Ich glaube, über die Konter und vor allen Dingen vielleicht über Standards. Wir haben ja jetzt gesehen, Kamada ist durchaus auch ein Kandidat für Ecken. Kostic ist auch immer ein ganz guter Kandidat für Freistöße. Wenn du da vielleicht den einen oder anderen Freistoß, Ecke, also irgendwas so in Richtung Standard rausholen kannst, könnte dir jetzt auch nochmal irgendwie als Eintrachter helfen und wir haben ja auch den einen oder anderen Spieler, der dann auch gerne mal in so einen Zweikampf geht und da auch so ein bisschen provozierender Art und Weise agieren kann, sodass auch die Chance da die ein oder andere Standardsituation vielleicht rauszuholen gar nicht so unbegründet ist. Ja, Hot Take. Wir müssen unsere Chancen einfach auch besser nutzen. Ja? Also uh, ist dann das auf so. jeden Fall, Marvin, ja. Es ist, ja, ich meine, du wirst maximal die Hälfte der Chancen wahrscheinlich bekommen, wenn ja, du wenn, ist wenn viel ist. Und wir sahen ja jetzt auch in Leipzig bislang nicht so wirklich gut aus. Also da ist was wenig möglich, aber wenn, dann musst du die Chancen halt auch nutzen und dann kannst du die wirklich auch irgendwie nerven. Es ist für uns aber jetzt kein Spiel, was du gewinnen musst, das ist jetzt auch mal positiv. Wir haben das erste ganz, ganz wichtige Spiel gegen Hoffenheim gewonnen, die im Laufe der Saison hundertprozentig noch stärker werden. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und können erstmal, wichtig ist, dass wir gegen Straßburg auch äh, gut performen und dann können wir gegen Leipzig mal sehen, wie der Hase hier so läuft. Wir können die so ein bisschen anrennen lassen, können von uns ähm, ja auch sehen, dass wir vielleicht den Gegner entscheidend nerven. Ey, und wenn der Game Changer vielleicht mit Bastos auch da ist, wenn er es nicht rechtzeitig zu Straßburg schafft, ähm, dann ist es auch mal eine andere Kante wie ein äh, juckeligen Timo Werner, der dann äh, sich fallen lässt, wo es nur geht. Oder halt an, auch ein Yusuf Paulsen, der zwar umtriebig ist, aber auch ein anderer Spielstürmer ist. Kann ich mir schon ein bisschen was vorstellen. Ja, ich habe es Wir ist müssen halt, halt, halt sorry. sorry. Nee, erst mach du, du Renault. Okay. Ja, mach du. Also im Endeffekt für mich ist eigentlich in dem Spiel wieder, und da bin ich auch deshalb, René, du hast es vorhin auch schon angesprochen gehabt, Defensive ist doch eigentlich hier Trumpf. Du musst hier gucken, dass äh, du im Endeffekt wieder stabil stehst, dass du im Endeffekt drappen guten Tag hat, weil da wird einiges aufs Tor kommen. Äh, da können wir uns im Endeffekt äh, ja, mit Sabitzer, den sie ja auch in ihren Reihen haben, äh, ihr habt schon gesagt, gerade mit äh, Paulsen und Werner sind natürlich da wirklich Spieler da, die eine ordentliche Qualität haben. Jetzt kommen wir aber doch mal zu dem Punkt, man muss schauen, ein Spielertyp, gerade auch, vielleicht kommt eine Rode wieder mal von Anfang an ins Spiel, ähm, der dann auch den Leuten richtig auf, ne auf die Nerven geht, auf den Füßen steht und dann kommt auch ein, ein Hoff äh, Hoffenheim, sag ich schon, Leipzig ist, finde ich, noch nicht so im Rollen, dass diese Automatismen mhm. so weit schon ausgeprägt sind, dass die jetzt im Endeffekt System 1 funktioniert nicht, machen wir System 2, 3, 4. Wir können jetzt daraus lernen, schauen, was haben die im letzten Spiele eigentlich ähm, gespielt, das analysieren im Endeffekt das System unterbinden und ich glaube nicht, dass äh, Hoffenheim, äh, Hoffenheim sage ich als, weil dieser dämliche Nagelsmann, der geht mir so auf die Nerven auch, ähm, Leipzig noch nicht so weit ist, dass sie ohne Probleme ihr System switchen können und dementsprechend, da sehe ich unsere Chancen und wenn du dann noch so eine, hm. ja, für für Leipzig auch nicht einzuschätzende Variante hast und darum nochmal auf Marvins äh, Stürmer, Bastost oder Sonstiges da vorne oder irgendein Clou, den du dir jetzt noch einfallen lässt, den du vorne reinstellst und spielen lässt. Jovellic ähm, weiß man ja auch nicht, ob er jetzt vielleicht dann nochmal in so einem Spiel kommt, ob der so gut für die Gegner einzuschätzen ist. Und dann hast du eigentlich doch auf deiner Seite sehr viel mehr Un äh, Variablen, die im Endeffekt vielleicht auch für Leipzig schwierig einzuschätzen sind, wenn wir gut stehen. Da kann schon was gehen. Also ich denke, denke dass, dass da ist schon was drin. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Sorry, René, jetzt du, sorry. Ich finde, du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Das könnte nochmal so ein wirklich ein Punkt für uns sein. Nagelsmann ist da auch neu. Der hat sich da vielleicht jetzt auch noch nicht so etabliert. Er, ich weiß nicht, wie das in dem Mannschaftsgefüge ist, wie viele Fürsprecher er tatsächlich für sich und seine Art da irgendwie hat und ob die dieses System Nagelsmann da jetzt schon so verinnerlicht haben, dass wenn wir sie da aus dem Konzept bringen, dass da so ein bisschen ähm, ein Stolperstein... Ähm, sein könnte. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich gerade eben <lacht> sagen wollte. Ach so, ja, genau. Ähm, so ein bisschen und damit wollte ich so überleiten zu dem Thema mit der Aufstellung, weil wir da ja so den ein oder anderen Spielernamen schon genannt haben. Für mich ist es auch so ein bisschen abhängig davon tatsächlich, wie dieses Donnerstagspiel mhm. ausgeht. Ja, ja. Ähm, weil Punkt. ganz ehrlich, Leipzig dazwischen am zweiten Spieltag, wo du Per Definition jetzt sowieso nicht dir die größten Chancen ausrechnest, würde ich als Adi Hütter, je nachdem, wie das Hinspiel gegen Straßburg läuft, nicht volles Risiko gehen, sondern auch lieber die ein oder andere Personalie da erstmal rausnehmen, um sie vielleicht für das Rückspiel zu schonen. Ähm, und dann vielleicht, ich will jetzt nicht abschenken sagen, aber jetzt nicht irgendwie Vollgas mit sechs Zylindern fahren, sondern eher so, ja, zweiter Gang, drei Zylinder und hoffen, dass es hinten irgendwie nicht total kracht. Ja, also. Weiß ich nicht, ob das so, wie er da denkt, aber das wäre für mich auch nochmal so ein sehr ausschlaggebender Punkt, wie ist das Hinspiel in der Playoff-Runde der Euroleague. Das wäre für mich jetzt erstmal der größere Bocken als jetzt Leipzig am zweiten Spieltag. Ja, es ist halt immer dieses Schwierige, wo setzt du deinen Fokus? Wir haben ja immer eigentlich die... Immer gesagt, Fokus Bundesliga, komme was wolle. Da versuchen auch gerade am Anfang, was wir auch eben gerade angesprochen haben, wo der Verein vielleicht noch nicht so ganz im Rollen ist, Leipzig, wo du noch eine Chance hast, auch wenn du in Bestbesetzung und 110 Prozent gibst, da wirklich drei Punkte oder zumindest was mitzunehmen generell. Ist natürlich dann wieder sowas, was sau wehtun würde. Auf der anderen Seite müssen wir abwarten, was am Donnerstag ist. Wenn du da natürlich komfortabel gespielt hast, äh, noch besser. Dann kannst du, kannst du nochmal sagen, komm, jetzt gibt es nochmal und dafür rotieren wir dann im nächsten Heimspiel ein bisschen. Es ist, es ist wirklich super abhängig von dem, von dem Donnerstagsspiel. Es ist für mich halt genauso ein strategisches Element, wie wir eingangs gesagt haben, dass die Situation, dass wir diesen Videoschiedsrichter haben, ja auch mittlerweile so ein strategisches Element ist. Und du musst halt einfach gucken wie du deine, äh, deine Gegner oder wie du deine Spielfiguren da in diesem Spiel aufstellst, um da halt irgendwie das Maximum rauszuholen. Auf jeden Fall, Martin, wie siehst du das denn? Der Videoschiedsrichter als strategisches Element finde ich eine geile Überschrift. Könnte man auch als Sendungstitel nehmen. <lacht> ähm, ich ja noch ja nochmal im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, also was, was, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt, aufgrund dieser Wortfindung. Ähm, nee, ich schließe mich euch an, weil ich habe dazu keine Meinung. Also ich schließe mich an, ihr habt alles Gutes gesagt. Sehr gut. Wir, wir werden gelobt, das ist schön. Dann lasst uns überleiten zur Aufstellung. Ähm, ich schreibe jetzt mal Trap fürs Tor hin, weil ich glaube, da wird wenig Diskussion stattfinden, auch wenn Renault noch im Kader ist. Aber ich glaube, so wirklich viel Spielzeit wird er da momentan nicht bekommen, aber spannend wird es dann zum Beispiel gegen Leipzig schon davor. Also Abwehrreihen. Äh, Warte mal, aber jetzt haben wir doch, wir haben gar nicht die Aufstellung für Straßburg gemacht, oder? Das ist richtig, das ist mir in dem Moment auch eingefallen. Die können wir dann gerne danach nochmal. Jetzt machen noch wir erstmal Leipzig zu Ende. So. Boah, schwierig, schwierig. Also im Endeffekt können wir doch fast alle Punkte genauso abhandeln, wie sie ähm, ähm, zuletzt gemacht wurden. Also, dass die Eintracht, ja, keine Ahnung, ich würde nicht komplett sagen, dass die Eintracht sich großartig anders ausstellt wie zum letzten Duell, was ja funktioniert hat gegen Hoffenheim. Für mich stellt sich halt die Frage im Sturm da könnte eventuell der neue Stürmer äh, reinkommen wie ba äh, Bastost. Ansonsten würde ich eigentlich fast nur die Position im defensiven Mittelfeld wieder zur Frage stellen, oder? Ja, Das heißt, du hast in der Abwehr hast du wieder äh, Hinti, Hasebe, Abraham. Genau. So, dann hast du... Hinterecker, ja, muss man auch mal sagen, mit einer bernstarken Partie, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er auch im richtigen Moment gestern wieder abgeräumt hat, wie Boy, oh Boy, das war ziemlich Jesus Ja, also das ich glaube, mal so hier, sagen. hier Freund, Freund Skoff, der war vorher auch so ein bisschen Hinti was und jetzt wird er sich auch zweimal da irgendwie umgucken. Also der wirkte auch schon sehr genervt. Also und diese Story mit dem mit dem Krampf und äh, wie sich das anfühlt, die habt ihr ja bei Fußball 2000 schon äh, runtergerissen. Das ist natürlich nochmal so eine, so eine Kirsche auf dieser äh, auf diesem Sahnehäubchen da oben Auf auch. jeden Fall. Das ja. muss man sagen, das ist äh, richtig geiler Typ, aber ich mag das auch. Er, hat, äh, er zeigt wieder, warum er äh, unser äh, geiler Typ ist, muss man auch echt mal sagen. Und er hat es äh, bewiesen, weil zuletzt gab es ja so ein bisschen hier und da, ein bisschen äh, ja, was ist denn mit dem Hinteregger, der wird mir zu viel gehypt. Diesmal hat er es mit Leistung gezeigt. Ich ja. denke, jetzt ist der Käse gegessen. Jeder weiß, dass wir hier einen ähm, Innenverteidiger bzw. einen Verteidiger oberster Güte bekommen haben, der uns in der Saison noch wird. Und äh, Grüße nach Augsburg, da sah es ja in Endverteidigung nicht ganz so gut aus. <lacht> ja, ist richtig. So, Mittelfeld. Äh, Kostic links und Da Costa rechts oder da dann doch schon Dom? Nee, doch, ich da würde Costa. mit Da Costa da Costa spielen. So, Aber ich bin bei Marvin auch für die, für die Sechser-Position. Da müsste meiner Meinung nach nochmal drüber nachgedacht werden, weil du natürlich ein Rode auf der Bank hast, ein Toro auf der Bank hast. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall auch nochmal eine Option, da zumindest einen der zwei Core oder Fernandes zu wechseln. Denn so, also Fernandes, was da wieder nervig war, wann hatte denn die gelbe Karte bekommen? Das war auch wieder so eine Situation. Nee, war, war na, das war, war 60. Minute. Ja, ja es waren, waren Situationen, ich glaube. Das ist ein Spieler, der mir zwar generell ganz gut gefällt, aber über kurz oder lang denke ich schon, dass ein Rode oder ein Toro auf der Position ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Oder wie seht ihr das? Ja, also mein Take oder mein Punkt wäre jetzt in der Tat, ich würde sagen, in dem, im Spiel gegen Leipzig sehen wir da äh, einen äh, Toro und einen Fernandes. Mhm. Okay. Ja, würde ich mitgehen. Äh, nee, stopp, Gott, nee, Terror würde ich noch nicht setzen. Ich habe das Gefühl, dass der, ja, aus irgendeinem Grund gar nicht so weit ist, wie ich es gedacht hätte. Ich gehe fast eher mit Fernandes und Rode. Und ich würde sagen, dass Rode gegen, äh, gegen äh, Leipzig auch echt ein sehr, sehr guter Spieler sein könnte, der nämlich nicht nur halt der, derjenige ist, der irgendwie ähm, grob schlechtig hier unterwegs ist, sondern durchaus auch so ein bisschen spielerisches Element mit reinbringen kann. Ich glaube, das kann hier eine spielerische Verbesserung werden. Deswegen hast du mit Fernandes jemand, der sehr strategisch unterwegs ist und äh, mit Rode jemand, der noch ein bisschen das spielerische Element mit reinsetzt, wo ich auch sagen muss, warum... Ich auch hinten nichts verändere, ist, dass mir sehr gut gefallen hat, wie sehr Abraham im letzten Spiel äh, die Dinge dirigiert hat, wie er auch mit den Spielern und auch mit dem Trainer in kurzen Pausen gesprochen hat, versucht es hat, Ganze umzuleiten, das dann auch teilweise weitergegeben hat an Fernandes, der eben, äh, ebenfalls sehr viel mit seinen Mitspielern spricht. Ich glaube, das ist halt eine, das sind so Softfacts, die wir manchmal nicht sehen, weil wir ja oftmals okay. einfach darauf gucken wie spielen die Spieler, wie verteidigen sie, wie, wie sind die Bad Pässe und so weiter und so fort. Aber das sind so die kleinen Dinge, die, glaube ich, ein Spieler sehr, sehr wichtig innerhalb eines Teams machen. Und da muss man sagen, ja, wir denken dann immer, Fernandes, naja gut, die Zeit ist langsam gekommen, wir haben andere gute oder Abraham T genauso. Tatsächlich, tatsächlich, wie, ja. wie ich ja letzte, letzte Woche selber gesagt habe. Ich bin ja auch selber jemand, der sagt, Dicker wäre eigentlich der Perspektivspieler, den ich dauerhaft spielen lassen will. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, natürlich kann Dicker nicht diese Position übernehmen, die Abraham auch als Kommunikator einfach hat. Und da muss ich sagen, ist es vielleicht gegen so Spiele wie Leipzig extrem wichtig, ja. dass die dann noch auf dem Platz sind. Okay, okay also haben wir Kostic, da Costa außen, Rode, Fernandes auf der 6 und dann die spannende Frage, ein Stürmer oder zwei Stürmer und wer spielt ganz vorne und wer spielt hinter den Spitzen? Also mir hat eigentlich Kamada sehr gut gefallen. Den würde ich gerne im Kader lassen. Jetzt sind wir natürlich bei der Problematik. In Rebic sowieso, also wenn er, wenn er fit ist und so weiter, finde ich es auch. Jetzt ist natürlich mit Gasinovic die Frage, wenn er durch einen neuen Mr. X ersetzt werden kann, würde ich mit zwei Stürmern spielen. Und Rebic sozusagen so ein bisschen hängend, dass er auch mal über die Außen gehen kann. Kamada dann an der Position wäre dann so ein bisschen Zehner, ja, also ich würde es genau so machen, dass ich Kamada spielen lasse. Äh, Rebic übernimmt die Gacinovic-Position und die frei werdende äh, Rebic-Position ähm, wird dann dementsprechend für, zu dem neuen Stürmer, bei dem ich immer noch denke, dass Bastos bis Sonntag wird, übernehmen. Sofern das nicht der Fall ist, würde ich Rebic wieder nach vorne hinstellen. Gacinovic trotzdem aufgrund der Tatsache, Nee, ich würde ihn nicht nach vorne stellen, Rebic, sondern ich würde Rebic dann auf die Kacinovic-Position stellen und würde stattdessen Paciencia spielen lassen, dem ich eine Chance gebe, gegen Leipzig zumindest in der körperlichen Robustheit zu zeigen, welche Qualitäten er hat, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es gegen Leipzig wichtig wird, körperlich präsent zu sein und da muss er halt dann noch mehr machen, also ich meine, das kann ja auch eine riesen Chance für Paciencia sein, wenn wir bis dahin noch keine neuen Stürmer haben, halt einfach bisschen mehr Wut zu zeigen. Das fehlt mir bei ihm. Weißt du, der sieht so aus wie so ein lieber Teddybär jetzt direkt aus dem, aus, was weiß ich, aus dem portugiesischen ähm, Freischwimmbad gekommen. Der könnte auch bei der Neuauflage von Baywatch mitspielen. So sieht er aus. Der wird sich super mit, äh, mit David Hasselhoff verstehen, aber der muss halt mal ein bisschen wütender werden. So, weißt du, so ein bisschen mehr Hass. Und das braucht er gegen Leipzig. Es gibt keinen besseren Gegner als Leipzig, um das mal zu zeigen. Und dann, dann kann da auch noch mehr werden. Ich weiß, dass intern die Hoffnung auf Paciencia ruhen, der, äh, jemand wirklich zu werden, der auch mit viel Geld wieder verkauft werden kann, dann muss es aber auch mal geliefert werden. Und ja, dann sind nicht solide Laune-Veranstaltungen wie gegen Hoffenheim ähm, die, die Ansage, sondern da muss mehr gebissen werden. Und das ist eine Chance für ihn. Deswegen, wenn es so kommt, dass wir noch keinen neuen Stürmer haben, Rebic-Kacinovic-Position, ja da kann er ja auch mit Kamada ein bisschen verschieben, kann er auch tauschen und vorne Pacienza, Paciencia, der beißen muss. Das ist mein Ziel. Vielleicht ist, müssen wir uns auch ein bisschen davon verabschieden, dass Patience ja ein Einwechselspieler ist, ne? dass er einfach die Zeit braucht oder in der Halbzeit schon eingewechselt werden muss. Das gibt ja. Es gibt ja viele Spieler, die nicht mehr ins Spiel kommen, wenn sie einfach zu spät kommen. Das ist. Muss man einfach mal schauen, wie das jetzt bei Paciencia mal ein bisschen beobachten. Aber danke, dass von, du den Gag warum nicht hast von, lassen. Genau. Was meinst lassen. Ja, danke, dass du den Gag hast liegen lassen. Grüße. <lacht> okay. Marvin, du, übernimm du das doch für mich. Nein, Quatsch. Das geht doch in den Outtakes, ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, finde ich eine spannende Ausstellung, dann tatsächlich dann mal so zu agieren und für mich steht und fällt das Ganze halt wirklich so ein bisschen mit der Frage, äh, haben wir Mr. X oder Mr. Dost da am Sonntag am Start oder, oder nicht? Ist aber natürlich auch die Frage, das stimmt schon, was auch David vorhin noch kurz angedeutet hat, ist das wirklich sinnvoll, dann einen Spieler, der null Tage mit der Eintracht trainiert hat oder einen Tag dann im Endeffekt äh, da direkt dann reinzuwerfen? Gegen Leipzig weiß ich auch ja. nicht, ob das jetzt unbedingt dann super sinnvoll ist, aber zumindest als Einwechselspieler. Also ich denke, von Beginn an, da müsste jetzt schon wirklich äh, heute oder morgen so ungefähr kommen, äh, dass, da, dass da zumindest noch ein bisschen Eingewöhnungszeit ist. Ich glaub, sonst wird es wirklich ein bisschen schwierig, den von Beginn anzustellen. Mhm. Oder? Wir sehen Weiß ich nicht. Also das wäre für mich halt wirklich dann ausschlaggebend, je nachdem, wie das dann vielleicht in so einem ersten Mannschaftstraining halt auch läuft. Ich meine, wenn du siehst, die Mannschaft funktioniert, die können miteinander, da findet sofort irgendwie, äh, gibt es sofort irgendwie Kontakte und das funktioniert irgendwie alles. Und wir würden ja jetzt bei äh, Dost auch... Reden wir ja jetzt nicht irgendwie von einem, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat, der auch sich noch nie irgendwie mit einem anderen Club beschäftigt hat, sondern der hat ja einfach auch eine gewisse, eine gewisse Erfahrung. Also Und auch nur im Strafraum eigentlich verwerten soll vorne. Ja, was ich heißt stimme. nur? Aber ja. es ist halt schon eine wichtige Position, äh, klar, aber also ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen oder für komplett unmöglich, das zu tun. Nee, nee, klar. Ja? Auf jeden Fall. Stimme ich dazu. Also René, stimme ich dir zu, ich glaube, das sollte möglich sein. Ähm, der kennt die Bundesliga, der weiß, wo das Tor steht, der macht die Tore. Ja, man muss aber natürlich auf der anderen Seite auch bedenken, es ist natürlich auch eine Ansage an deine anderen Spieler, die du für die Position noch im Kader hast. Wenn du einen Spieler hast, der jetzt irgendwie am Donnerstag zur Mannschaft kommt, am Sonntag hast du das Spiel in der Liga und du lässt halt dann deine anderen beiden Stürmer, die schon seit Monaten und Wochen da sind, lässt du halt außen vor und setzt den halt direkt den neuen da rein. Das ja, aber ja. musst du natürlich auch kommunikativ begleiten, weil ansonsten hast du da natürlich dann so die nächsten Nachfragen, die dann da irgendwie kommen. Wer, wer sind da bitte die zwei? Patience, ja, sehe ich, aber wenn du jetzt Jovellian meinst, ich glaube, das ja. ist ja für den, der ist so jung, das ist, glaube ja. ich, dem ganz gut beizubringen, dass er einfach. Ja, an der Stelle geht es Ja, an der Stelle wird dann noch eher, sicherlich eher gehen, aber anstelle von so einer Paciencia würde ich dann schon mal so leicht die Augenbraue heben und mal fragen, warum, Chef? Also ich, also ich glaube, ganz ehrlich, dass Jovelic äh, verwundert ist, dass er überhaupt schon so viele Spiele gemacht hat. Das könnte natürlich auch sein, ja. ja. Und bei Paciencia ist es halt einfach so, dass er seine Chancen auch bekommt. Die muss er halt nutzen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Konkurrenz. Wir sind hier bei einem Bundesligaverein, der international unterwegs ist und das ist eine Konkurrenz, in der er sich stellen wollte. Er hatte letzte Saison wesentlich höhere, kam trotzdem zu gewissen Einsatzzeiten, hat gewisse wichtige Tore gemacht. Ich erinnere hier an das wichtige Tor in Portugal, auswärts und ähm, hm. er kann das weiter, er wird hundertprozentig seine Einsatzzeiten bekommen, Der wird hundertprozentig auf über 20 Spiele in der Saison kommen, aber da muss er halt stechen. Und das ist genau das, was er machen muss und pff, ey, wir können nicht deswegen da sagen, ja, tut mir leid, das geht halt nicht. Und das war ihm aber auch bewusst. Ich glaube, das wird kommunikativ abgefangen. Die, die, die Stürmersuche ist ja spätestens nach, ähm, nach dem Allerabgang vollkommen ja, in Gang gesetzt worden und da kann er sich schon denken, na gut, dass er jetzt nicht automatisch die Nummer 1 wird. Ja, das also, ist schon richtig. Aber ich glaube, ich glaube da, ist, da, da ist Hütter gut genug dran Ja, das denke ich auch. So, dann lass uns mal noch schnell hier die Tipps mhm. für Leipzig machen, Herr Dr. Marvin. Oh boy, oh boy, ich werde niemals gegen die Eintracht, deswegen sage ich, es wird ein enges, enges 1 zu eins mhm. Denise? Ich glaube, es fallen mehr Tore, aber das, äh, die Punktausbeute ist ähnlich, also ein 2-2. Ja, das wäre in der Tat auch mein Tipp gewesen. Ich sag Geil. auch 2-2. Wäre mega, ey. Wäre echt mhm. mega, ja. Mhm. Wäre ein geiler, ein geiler Start in die ganze Saisongeschichte rein. Ja. So, dann müssen wir natürlich jetzt, wie äh, Dennis gerade eben so richtig anmerkte, haben wir noch keine Aufstellung für äh, Straßburg uns hier äh, aufgeschrieben, deswegen müssen wir das jetzt hier noch nachreichen im Tortrap, oder? <lacht> ja. Mhm. Und ich glaube auch, ja, hm. Abwehr, so ein bisschen durchrotieren wirst du wahrscheinlich mal müssen. Ich würde tatsächlich da Dika als äh, Landsmann des Gegners äh, eine Chance geben und ihn dann ja, das ist jetzt die spannende Frage. Aber Im ersten Spiel weiß ich nicht, auch da auswärts, ich glaube, ich würde tatsächlich so mit der Abwehr spielen, wie wir es wie haben. Äh, wir müssen dann eher gucken, wie kannst du mal rotieren in der, ja. im Rückspiel dann. Also ich bin, bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ähm also ich habe jetzt zwei Dinge im Kopf. Ich würde Hasebe auf jeden Fall drin lassen, weil ich glaube, dass er einfach wichtig ist, da hinten raus. Und entweder Abraham ersetzen durch Endika. Ich könnte mir aber auch durch vorstellen, auf diese Halbrechtsverteidiger-Position ein Touré spielen zu lassen. Okay. Tja, ich sag dir mal eins, ich würde gar nichts ändern. Ne? Also ich würde äh, maximal im defensiven Mittelfeld eine Änderung vornehmen. Wenn, wenn Rode sich fit fühlt, würde ich den schon stellen. Ja. Auch anstatt Cordes. Also ist Ähnliche, was wir eben gesagt haben. Ähm, ich würde auch vorne halt maximal Gacinovic rausrotieren lassen, wenn sich da was tut, da würde ich vielleicht auch Rebic, ja, Pacienza, da würde ich also ich würde jetzt nicht großartig anders aufstellen, als ich eben schon gesagt habe, ähm, ich würde auch ansonsten wirklich we wenige Wechsel, weil ich glaube, die Jungs wollen sich auch erstmal einspielen so ja, du wirst nämlich, früh ja. genug zu irgendwelchen Wechseln kommen mhm. Ich, glaube, ja, gut, ich meine, von der, von, der, von der Physis her müssten sie ja jetzt in der Lage sein, auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Runden hier noch irgendwie durchzulaufen das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein ja, gehe ich auch von aus. No. Aber wen würdest du denn dann auf dieser Sechser-Position auch mit Rode und Fernandes? Ja, würde ich cool finden. Wenn du nicht dabei einschläfst Na, ich schlafe gar nicht. <lacht> nee, äh... Ich finde es aber auch mal schön, Toro eigentlich zu sehen. Das ist natürlich die Frage, ob der in so einem Spiel... Es ist die Frage auch, ob tatsächlich es so sich bewahrheitet, was äh, David ja so ein bisschen gesagt hat, defensiv. Äh, wenn dann natürlich ein sehr defensiver Gegner kommt, Denke ich, hätten wir natürlich auch mit dem Toro jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr am Ball kann. Oder auch einen Chor, der vielleicht dann auch endlich mal ein bisschen, wo der Knoten platzt, äh, ja auch mal was nach vorne machen kann. Ja, bin ich ja, jetzt gar nicht Frage. so der Fan von Fernandes. Also ja, Ja, äh, das wäre auch mein äh, Kandidat. Also du ich meinst trotzdem, Fernandes raus und dafür entweder Toro oder Rode rein, ja? ja. Ne, Rode würde für mich daneben spielen und ich würde dann sagen, anstatt Ey, Fernandes Core, Core entweder... Oder, ja. Also ich würde ah, ja. fast sagen, mehr Toro als Chor. Also ohne jetzt genau äh, detailliert zu wissen, wie fit er da jetzt tatsächlich ist, wie du schon sagtest, Marvin, es könnte auch durchaus sein, dass er da noch so ein bisschen hinten dran ist, aber rein von der Spielart, von der Spielintelligenz, um äh, da vielleicht einen zu haben, der auch von der Position heraus nochmal irgendwie diese sprichwörtliche Dose so ein bisschen äh, öffnen kann, wäre so ein Mittelfeld aus einem Rode und einem Toro, würde ich schon irgendwie ganz geil finden. Na, dann machen wir es doch einfach mal so. Können wir mal so festhalten. Sehr gut. Ich meine, was ist das für ein geiles Mittelfeld? Du hast einen Kostic und bei Costa auf der Außen, du hast einen Rode und einen Toro in der Mitte. Davor lässt du einen Kamada und einen Rebic spielen und ganz vorne irgendwie ein Paciencia oder irgendwas. Also, da kannst du halt schon als Gegner sich mal denken, so okay, und äh, was soll das bitte werden? Also, wird schon geil. Ja, auf jeden Fall. Richtig ja, Bock. Da hätte ich auch definitiv richtig Bock.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 Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ich liebe diesen Jingle so abgrundtief. Es ist wunderbar. Sehr, sehr cool. Ich sage nochmal vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. So, und der Spieler dieser Woche kommt von Marvin und ich bin jetzt mal gespannt, wen du da rausgesucht oh hast. Boi, oh boi, liebe Leute, jetzt wird's äh, merkwürdig. Murat Buonoa, wer kennt ihn noch? <lacht> nee, <lacht> nee, überhaupt nicht. Der ist im Januar. 1999, also Transferperiode, Wintertransferperiode, zur Frankfurter Eintracht dazugestoßen, in einer boy-boy-dunklen Zeit, ja, ähm, 99, oh Gott, ich hasse es wirklich, in der Winterpause ist er gekommen, Trainer damals, jemand, bei dem ich Hoffnung hatte, das funktioniert ich habe übrigens Mural Bonnore genommen, weil der aus Mühlhausen kommt. Mühlhausen ist in der Nähe von Straßburg. Und äh, da <lacht> kann man ja wieder ganz okay. gut äh, die, die, ähm, die, die, den Kreis irgendwie schließen. Aber hat, damals ist er gekommen unter dem Trainer Reinhold Fanz. Wisst ihr noch, Reinhold Fanz... Ja. Gan, ja, ganz tief, ganz tief in meinem Hirn ist da irgendwas, ja. Es war eine dunkle Zeit, äh, denn Rainer Fanz ist dann irgendwie gekommen und wir haben gedacht, okay, das wird jetzt ein richtig geiler Typ und ja, man hat so ein bisschen was gehört. <lacht> ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Auch installiert wurde... Äh, Beispielsweise Gerhard Rohr, damals nicht in seiner ähm, normalen äh, Station, als äh, was er relativ häufig ja gemacht hat, dass er irgendwie Trainer war. Nein, der kam zur Frankfurter Eintracht im äh, Winter 1998, ist dort Sportdirektor gewesen. Eigentlich eine smarte Angelegenheit. Man hat da damals gedacht, okay, naja, wir brauchen ein bisschen Kontinuität nach den letzten Umwerfungen. Man hatte... Ähm, ihn dann geholt von Gironde de Bordeaux, der längere Zeit wirklich auch erfolgreich war dort. Und äh, das hat dann aber bei der Eintracht gar nicht funktioniert, dass er wieder zurück nach ähm, Frankreich und dort erfolgreicher Trainer gewesen, dann auch jetzt glaube ich immer noch Nationaltrainer von Nigeria, also gar nicht so schlecht, aber um wieder zu dem Spieler Murat Buonoa zurückzukommen, der hat unter Reinhold Fanz noch ein paar Spiele gemacht, der hatte auch eine sehr, sehr merkwürdige Karriere vorher, ist irgendwie eigentlich ein Franzose, ist aber früh erstmal nach Basel und dann irgendwie nach Celle gekommen, also nach Niedersachsen, wie man freiwillig von Basel nach Niedersachsen geht, keine Ahnung, könnte User ganz gerne beantworten. Schreibt in die Kommentare, wir haben hier auch für YouTube. <lacht> ähm, ja, ist dann, äh, wie gesagt, bei den Stuttgarter Kickers gewesen, dann zur Frankfurter Eintracht, hat aber wirklich nicht viele Spiele gemacht. Also Sieben unter, Stück, ja. ja. genau. Also unter, unter Fans waren das halt noch ein paar. Da hat es noch ganz gut funktioniert, aber kaum kam der neue Trainer. Äh, neue Trainer, äh, ja, auch nicht so wirklich. Ähm, ja, also wie, mal, Danach kam Jörg Berger, da hat er kaum noch Spiele gemacht und dann ist er halt gegangen zur Hannover 96 und dann begann eigentlich ein weiterer ein kurioser Weg von Murat Bonor, denn er ist weiter durch die Walach fußball wallacherei getingelt von Hannover 96. Ja. Erst mal, er war ja, erstmal ja, ja. arbeitslos gewesen, dann äh, zum St. Pauli. St. Pauli hat eigentlich relativ viel Erfolg gehabt, also hat auch regelmäßig Spieler sogar ein paar Tore gemacht und dann ging es durch den äh, Brinkummer SV, Oberneuland, Gosp Goslar SC Ramlingen Walzrode, meine Güte, können wir mir wirklich nicht so erzählen, was Walzrode ein Kopfverein ist. Aber ich meine, da war er natürlich auch schon älter. Und so wie ich das sehe, spielt er heute, äh, hat er bis 2014 noch gespielt und jetzt ist er Trainer mit 47 beim Kreisligisten Wisselhöfe. Ja, ja nicht, nicht, nicht ganz. Er ist, wenn ich das so richtig lese, ist er äh. mit 47 Jahren aktuell Spielertrainer bei ja, dem VfL Wisselhöfe. Genau, und das reicht ja im Endeffekt immer noch für ähm, so mit 47, also muss man sagen, Respekt, also Fisselhöfer da hat sich da auf jeden Fall jemanden geholt, ist jetzt mit seinem Bruder zusammen, der nur Trainer ist, also mit 47 immer noch aktiv gegen Ball treten, reicht anscheinend in der Kreisliga. Der hat ein gewisses Talent gehabt, es hat leider nicht für die Bundesliga dauerhaft gereicht, aber immerhin hat er ein Länderspiel in Marokko gemacht, der ehemalige deutsch-französische Fußballer, oder ist ja noch Fußballer, ist eine ganz kuriose Geschichte, ich kann mich an den Namen noch ganz genau erinnern, weil wesentlich mehr Hoffnungen damit verbunden ja. waren, als es im Endeffekt, ja, als er im Endeffekt bei rumkam, aber wie gesagt, die Reinhold-Pfanz-Zeit habe ich sowieso echt eine schlechte Erinnerung. Ja. Das war echt ein Scheiß-Trainer-Flop, was der mir auf den Sack ging. Und dann ist er dann irgendwann, ist er dann irgendwann oh Gott, hat, der. hat er dann äh, Kuba gecoacht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, Da war, war Reinhold-Pfanz dann irgendwann Kuba-Coach, aber das hat er alles in äh, Bonn gemacht. Und dann, ach naja, also was da alles gelaufen ist, da kann der Trainer Bade, wenn er jetzt hier zuhört, hat bestimmt die eine oder andere Anekdote auf, äh, Rein, auf Lager, die er uns irgendwie erzählen kann. Aber wie gesagt, Murat Buonor, er war bei der Frankfurter Eintracht, leider muss man aber auch sagen, in einer Zeit, ja, die nicht richtig <lacht> gold war. war. War jetzt nicht so die geilste Zeit, <lacht> er war, ja. Nur, nur ganz kurz, äh, da Buonor, er war in der Zeit da, als Scholt Petri auch äh, bei der Eintracht war, der dann immerhin äh, erfolgreiche trainer <lacht> war bei. Bei Hoffenheim, aber, äh, und das war nicht der schlimmste Transfer. Also insofern, Murat Nur, er ist auf jeden Fall jemand, der ein Kuriosum der Eintracht darstellt. Aber er hat schon Haare gehabt. Zwischenzeitlich die Haare blond gefärbt, das ist da ja besonders teilsch. Amen. Großartig. Amen. Ja, sehr Damals schön. übrigens, als er zu St. Pauli gewechselt hat, äh, Pauli noch in der Regionalliga Nord, also... Das war vielleicht der Grund, warum er da so erfolgreich war. <lacht> ist dann halt auch krass, ne? Aber klar, wenn du dann irgendwie ein paar Jahre erstmal nicht spielst, ne, und dann irgendwie, oder keine Jahre, aber trotzdem eine gewisse Zeit nicht spielst, bist du auch froh, dass du überhaupt irgendwo hingehst. Ne? So ist es nämlich, ja. Aber lustig, genauso, also in der ähnlichen Zeiten, der er kam, ist auch eine Legende gekommen. Jan A. Fjörthöft ist in dieser Saison auch zur Frankfurter Eintracht zugestoßen. Und, ähm, das war dann eine durchaus erfolgreiche Geschichte, aber andere erfolglose Leute, die auch gewechselt sind, über die werden wir vielleicht in den nächsten Folgen noch sprechen. Bestimmt. Da Nein, sehr schön rausgesucht. Der ein oder andere wird uns da sicherlich noch einfallen. Ich habe da noch den einen oder anderen Namen auch im Hinterkopf. Weil wie viele Namen ich jetzt schon wieder gesehen habe. Also es ist ja, ein ja. Fass ohne Boden. <lacht> ah, das ist, äh, ja, die Transfer oder die Historie von ehemaligen Eintrachtspielern ist, äh, ein Fass ohne Boden. Sehr schön. Dann vielen Dank, lieber Marvin, dass du uns einen wunderbaren Spieler rausgesucht hast. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da euch nochmal durchklicken wollt, ich haue euch mal den Transfermarkt-Link mit der ganzen Historie in die berühmt-berüchtigten Shownotes. Und dann müssen wir natürlich jetzt auch nochmal generell in unserer zweiten Kategorie jetzt nicht auf einzelne Spieler, sondern auf das gesamtspielerische Kunstwerk der Eintracht von vor 20 Jahren richten.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 Und wir gucken heute auf den ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 1999-2000. Damals eine wunderbare äh, Bundesliga-Konstellation ohne Hoffenheim ähm, unter anderem. Die oh, auch ab. Ihr bekommt es heute auch ab. Wie komm, wie Damals, wie auch heute, haben die Bayern im ersten Spiel, am ersten Spieltag nur unentschieden gespielt. Damals ein 2-2 gegen den Hamburger Sportverein. Und wir konnten auch damals schon unser erstes Spiel in der damals noch auch sehr jungen Saison erfolgreich über die Bühne bringen. Und zwar ein 3:0. Und wisst ihr noch, wer der Gegner war? No clue. Ten. Die Sportvereinigung Unterhaching. Oh, geil. Was eine Mannschaft. Drei Tore in der 38. Minute Rolf-Christel-Gumion, in der 48. Minute Jan-Ager-Fjordhofft und in der 88. Minute Salou. Vor 40.000 Zuschauern auch damals schon ein Heimspiel. Salou, Genau, unsere komplette Aufstellung war Nikolov im Tor, davor Bindewaldkracht, Zampach Gepard, Held Jansen, Weber, Fjordhofft, Gumion und Salou. Nicht so schlecht. Halt schon irgendwie geil, wenn du das alles nochmal so liest. Ja, mir, ja, war echt so ein Spiel, ich fand ich echt, echt gut, muss ich sagen. Also es war irgendwie, weiß nicht, ein bisschen, ich hatte so gedacht, Kotscher 2.0, das hat nicht so ja. gut funktioniert, aber er hat trotzdem Ansätze gehabt. Es war schon, war schon interessant, aber überhaupt jetzt erstmal gut in die Saison gestartet, würde ich meinen, oder? Ja, definitiv. Also da kannst du, glaube ich, echt nichts dagegen sagen, wenn du dir das so alles anguckst. Ja. Mhm. Ein solides 3-0 gegen äh, Unterhaching. Gut, waren jetzt auch damals nicht unbedingt so äh, der Meisterschaftskandidat. War das der erste Bundesliga-Saison? Das äh, versuche ich in der gerade rauszukriegen, weil in meinem Kopf da auch so ein bisschen die Frage gerade auftauchte, ob mhm. das so ist. Ähm, das ist aber auch, ich also finde, keine schlechte Ausstellung. ne ist Weber am Start. Taktik-Gott, die ich jetzt festgestellt habe, macht ja jetzt auch anscheinend Taktik-Video-Wettbewerbe, ähm, ja, Thomas Zampach ja. kennt sich anscheinend sehr gut aus, ja, und Bashi Rosolu, er hat wenigstens mal getroffen, ja? ja, also es war in der Tat ähm, die erste Bundesliga-Saison, die waren davor in der zweiten Liga, ja, ist korrekt. Ah, okay, alles klar, wow schon geil. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, Unterharing, wie habt ihr die damals gesehen, ne? Da dürfte auch schon Trainer Lorenz Günther Köstner gewesen sein, gehe ich mal von aus, ne? Hatten die jemals einen anderen Trainer? <lacht> nee, ich glaube, der ist, macht das immer noch. Macht das, äh, <lacht> <lacht> <lacht> macht das immer noch, genau. <lacht> ja, ja, es ist, ja, irgendwie eine, also eine interessante Kiste irgendwie. Ich muss sagen, ich fand Unterharing irgendwie merkwürdig, aber die haben mich jetzt nicht so genervt wie andere Vereine so. Ja. Und, ja. ja, also, das muss man schon ja, sagen, ja, ja. war irgendwie eine andere Nummer, ne? hm. Aber cool, also ich bin mal gespannt. War ja, aber doch auch weitergeht. ein guter Punktelieferant. Das ist ja immer Genau, das gewesen. war ja das Gute, ja. Ich meine, natürlich irgendwie so, weiß ich, so komische, was haben Sie, so, so ein Bob, Bob in dem äh, Logo gehabt, Können wir auch immer meinen. Wir spielen Spiel Fußball und Bob, was ist los mit euch? Aber immerhin hat so einen Ball dann auch links hinten reingeklemmt. Ja, gut, solange wir die Dinger dann auch links hinten gefangen haben, war das für mich in Ordnung. Ja. Da, da war es okay, ja. Ich war nie im Stadion. Wart ihr denn mal im Stadion unter Unterhaching? Gegen. Ich überlege gerade gegen Unterhaching. Also in Unterhaching. Also in Haching meinst du, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. In und ich Unterhaching. Nicht. Ich nee, in Unterhaching war ich tatsächlich nie. Die ja. ja, haben jetzt mittlerweile wieder ein relativ spannendes Konzept. Wenn ich das so mitverfolgt habe, ist es ja so, dass ähm, das sind, Es ist nicht ein Aktienverein sogar jetzt gerade wieder. Also so, äh, Ich glaube, dass sie mittlerweile an der Börse sind. Ich weiß nicht, ob es an der Börse ist. Aber äh, die haben jetzt zumindest ein anderes Konzept. Und da hat es der Manny Schwabel, der eine oder andere mag ihn kennen, hat ja. das äh, Konzept jetzt so ähm, zum Laufen gebracht, dass jetzt auch die Fans wieder mehr als Investoren tätig werden können. Und okay. äh, das scheint jetzt einigermaßen gut zu funktionieren. Ich, ja, ich mhm. meine in der Tat da auch. Ja, die Provinz geht an die Börse. Ja, ja, ich habe da letztens gelesen mit, zu haben, dass ja, ja, vor kurzem Club. irgendwie war das der, dass sie als Drittligist der zweite äh, deutsche Fußballclub genau, sind, der jetzt tatsächlich genau. an die Börse geht. Und da war irgendwas mit Fanbeteiligungsgedöns, weil ich da auch gelesen zu haben. Ja. Siehst du mal, ich habe hier einen Zeitartikel, ähm, den packe ich mal in die Shownotes, könnt ihr mal durchlesen, ich habe selber erst entdeckt. Das sind so rudimentäres so rudimentäres Wissen, was sich dann irgendwie hervorkam, ohne es genau zu wissen. Aber für alle Leute, die es interessiert, packen wir das in die Shownotes, dann könnt ihr mal reinlesen, das werde ich nämlich auch machen und dann ja. geht es weiter. Genau, sehr, übrigens sehr noch, cool. ähm, weil wir gerade eben über den Trainer sprachen, Lorenz Günther Köster war Trainer bei Unterhaching vom 1.7.1994 bis zum 1.10.19 97, also für 1.188 Tage. Und dann nochmal vom 01.07.98 bis zum 13.09.2001, also nochmal 1.170 Tage. Ah, crazy, aber das dann also auch in der anderen wahrscheinlich, ne? <lacht> Ja. Äh, genau. Und auch Fun-Fact: äh, Zwischendrin gab es einen Trainer, der war mal für vier Tage Trainer, nämlich vom 19.03.2007 bis zum 23.03.2007. Und das war ein gewisser Ralf Hasenhüttel. Ah, was? Der war für vier Tage Trainer, wurde dann abgelöst von Le Werner Lorand und durfte dann später nochmal äh, ran. Also, was das für eine Nummer war, weiß ich auch nicht. Also, interimsmäßig wahrscheinlich. Ja, aber für vier Tage, dann holt sein Lorand und dann schmeißt dann raus und dann wird er. Ja, also. <lacht> Sieht, sieht so ein bisschen kurios aus hier in dem Ding. Hat er in den vier Tagen logischerweise auch kein einziges Spiel natürlich gemacht. Aber ist halt crazy, ja. ne? Uh, Hasenhüttel von Unterharing in die Premier League. <lacht> Könntest du jetzt eine schöne Story draus machen, ja. Großartig. Was die hier alles an Trainern haben. Ich glaube, das ist auch so eine Liste, die will ich mir bei der Eintracht lieber auch nie angucken, was wir da alles an Trainern hatten. Ja, gut, nee. mittlerweile geht es ja einigermaßen, aber es war schon jetzt, ja, ja. Ja, ja, aber das ein bisschen. Ja. Das war jetzt vielleicht dann auch nicht immer so mega geil. Genau, Nein, aber damals gut. wunderbarer Punktelieferant, äh, guter Start in die Saison mit einem satten 3-0 gegen Unterhaching in die Saison gestartet. Ich glaube, besser kann es nicht werden. War denn zu der Zeit auch der nächste Pokalgegner ausgelost worden? Also ich habe gesehen, wer es ist. Also ja. falls wir es beim letzten Mal noch nicht gesagt haben. Das haben wir beim letzten Mal nicht gesagt. Aber wir müssen natürlich noch auflösen. Gut, dass du aufpasst, lieber Dennis. Das war nämlich ja eine Diskussion, die wir in der letzten Folge hatten, weil wir verwundert waren, warum die Eintracht in der zweiten Pokalrunde gestartet ist. Richtig. Nicht in der ersten. Und da haben wir natürlich ganz viele Kommentare bekommen. Es gab nämlich damals einmalig und nur in der Saison eine Sonderregelung, dass es Extralose gab, dass nämlich die Euroleague äh, ähm, Europapokal spielenden oder international spielenden Mannschaften die ersten zwei Pokalrunden aussetzen, aussetzen. durften. Mm. Und deswegen gab es quasi diese Sonderkonstellation, dass in der ersten Runde nur die Unterklassigen gespielt haben, in der zweiten Runde dann die eben nicht internationalen Bundesliga-Mannschaften in hinzukamen und in der dritten dann die andere Das hat man aber tatsächlich auch wohl nur in dieser einen Saison gemacht, weil das natürlich auch so ein bisschen von der hinten, von hinten durch die Brust ins Auge ist es natürlich auch so ein bisschen Krise. <lacht> ne? Auf jeden Fall. Gra Gut, dass es abgeschafft wurde. Ja, ja, de ja. Äh, definitiv. Ja. definitiv. Also wäre wär jetzt auch nicht mein, mein Favorite in dem Ganzen gewesen. So, aber dann war jetzt die Frage, äh, wo, ob der Pokalgegner schon ausgelost wurde. Ich würde mal behaupten, ja, ohne das jetzt genau nachvollziehen ähm, zu können. Ich glaube, wir verraten ja nicht zu so viel, wenn wir... Den benennen. Genau, wer war denn der Gegner in der zweiten Runde? Ich meine, wir hätten äh, auch schon mal. Also in der in dritten Runde. In der, der zweiten Runde war Runde, es ja genau. Perl. Ähm, und wir haben dann gegen den FC Köln in Köln gespielt. Ach, stimmt, äh, das haben wir letztes Mal schon äh, erwähnt. Und das ist auch ein spätes Spiel, irgendwann so im Oktober, die Richtung. Von daher werden wir da natürlich jetzt noch nicht das 12. Ergebnis Oktober, spoilern. Richtig. Genau, von daher müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden, liebe Freunde des Rückblicks. Aber was wir an dieser Stelle schon mal tun können, wir können euch nämlich spoilern, wer der Gegner am äh, zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 99-2000 äh, für die Eintracht war oder ist. Und jetzt ist es so ein bisschen schade, dass wir David jetzt nicht mehr dabei haben. Es ist nämlich der SC Freiburg, gegen den Ach wir gespielt die. haben. In Freiburg. Und äh, wie diese spannende Partie ausgeht, wer Tore schießt oder auch nicht und äh, wer die in der Startaufstellung ist, das, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet ihr nächste Woche erfahren. Bam, bam. bam, bam. Genau. So, und dann leiten wir jetzt so ein bisschen äh, die Zielgerade ein, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über unseren zeitlichen Rahmen drüber hinaus. Wir lassen aus ich diesem noch Grund. Eine äh, gute Tat der Woche. Kündige ich es doch mal ganz kurz an. Nur ganz kurz. Uh, weil du so schwingen. lieb gefragt hast, dann machen wir jetzt hier noch ganz schnell eine gute Tat der Woche und dann geht's aber äh, Richtung Ausgang, meine Damen und Herren. Also es folgt die gute Tat der Woche mit diesem Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Das ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was du hier als gute Tat der Woche zu präsentieren hast. Ich wollte eigentlich nur das Jingle hören. <lacht> das ist <lacht> meine, meine gute Tat der Woche an euch, Nein, Schwab. Genau. <lacht> Mir geht es im Endeffekt darum, das habe ich ähm, vergessen am Anfang zu ähm, thematisieren, und zwar fand ich es eine mega coole Angelegenheit, dass die Eintracht-Spiele, das Marco Rustrico am Ende des Spiels äh, als ein fans gegen hingelegt haben. Ja, das und ist das, natürlich... Das heißt muss ich ja. sagen, ja, natürlich thematisieren wir meistens irgendwelche Fanaktionen, das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer getan, aber ich finde, das ist auch eine Seite, die von den Eintrachtspielern glaube ich auch aus natürlicher Hinsicht kommt, also das ist nichts Aufoktroyiertes, das ist nichts, was irgendwie vorgegeben wird, sondern das fühlen die und das ist ein geiles Ding, dass jemand wie Marco Rust, der sich jetzt schwerer verletzt hat, wir hätten hier über, theoretisch auch nochmal über eventuelle Nachverpflichtungen sprechen können, das können wir in den Folgewochen vielleicht noch machen, jetzt nicht, aber ich fand es cool, dass die Spieler gezeigt haben, Marco Du bist jetzt scheiße verletzt, nervt wie Sau. Schön, dass du, ähm, aber du bist trotzdem immer an unserer Seite. Und Das finde ich einfach eine geile Sache. Ja. Das ist meine gute Tat der Woche. Ich glaube, das kam tief aus dem Mannschaftskern und ähm, das sind so kleine Zeichen, die mir einfach sehr gut sind. Sehr coole ja. Sache, das ist auf jeden Fall. Mega wichtig und man muss natürlich jetzt auch dazu sagen mit der schon vorhandenen Verletzungshistorie von einem Marco Russ und jetzt wieder diesem Ausfall für, lecker, für locker sechs Wochen, sechs Monate. Es ist spät. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was kommt dann danach? Also ja, er ist ein Kämpfer, das haben wir in der Vergangenheit eben durch die verschiedenen Verletzungen, die er schon hatte, äh, festgestellt. Aber irgendwann ist natürlich auch der Punkt gekommen, wo man sich überlegen muss, wie viel Sinn macht das jetzt noch, dann so, da nochmal in den aktiven Fußball in, mit Bundesliga-Niveau da jetzt irgendwie zurückzukommen. Also das wird nochmal auch für ihn jetzt so ein spannendes Thema werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, wir, äh, das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ich glaube, wie es auch immer sein mag, er ist fest implementiert in der eintracht und ja. das merkt er. Und das haben auch die Fans, haben ja danach auch Marco Russ, Marco Russ gerufen. Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, man hat schon viel mit dem Rosa erlebt und das wird nicht sein letzter Aufschlag gewinnen. Nein, das definitiv nicht. Er ist immens wichtig für die Mannschaft, er ist immens wichtig für uns Fans, von daher schnelle und äh, gute Besserung Marco Russ und eine geile Aktion der Mannschaftskameraden. Sehr gut. So, jetzt aber Ausgang? Ja, gerne. Fast. Jetzt aber Ausgang. Dann müssen wir natürlich noch auflösen, bevor wir hier das ganze Ding äh, beenden. Wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ich sag's nochmal, wir verlosen zwei Exemplare, zwei. Ähm, des Eintracht-Saisonbuches aus der Saison 2018-2019 mit dem Titel Ein Jahr zum Verlieben. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Folge, nämlich die 359-Sendungstitel, noch unbekannt an dieser Stelle. Ähm, und dort findet ihr eine Möglichkeit, eben an dieser Verlosung teilzunehmen, indem ihr Fan werdet unserer Facebook-Seite, indem ihr unserem Twitter-Account folgt und indem ihr einen äh, Tweet absetzt. Damit könnt ihr Punkte sammeln. Das ganze Ding läuft eine gute Woche, also bis kurz vor der neuen Folge in der kommenden Woche. Und dann werden wir live in der Sendung, so Gott will, die Gewinnerinnen-Gewinner der beiden Bücher ziehen. Also eigentlich relativ einfach, ihr wisst, was zu tun ist, jetzt ist die Sendung quasi auch rum und dann könnt ihr jetzt, wenn ihr dann gleich das Jingle, das Outro zu Ende gehört habt, das tun und an diesem Gewinnspiel teilnehmen und wir sagen nochmal vielen Dank an die Agentur, die uns das hier zur Verfügung gestellt hat. So und ich sage jetzt danke, lieber Marvin, danke, lieber Dennis und nochmal in die Ferne danke, lieber David, dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch allen da draußen eine wunderschöne Restwoche. Allen denen, die nach äh, Straßburg fahren, eine wunderschöne Auswärtsfahrt, bringt Punkte mit. Lasst euch nicht das Portemonnaie klauen, lasst euch den äh, Flammkuchen schmecken und dann ein schönes äh, Fußballwochenende in der Bundesliga mit hoffentlich einem Punkt gegen Leipzig und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö.